Du hörst dich wahrscheinlich öfter über Mikro als jetzt der normale 0815-Bürger. Aber, aber nur zum Einsingen. Also normalerweise würde ich jetzt dann singen. Also okay, wir ziehen es jetzt durch. Whatever. Branko chanak spezial der Bauchladen-Podcast für alles und jeden. Heute Folge 5 zum Thema Hexerei. Bei mir ist Idris Riai, den ich seit fünf Jahren nicht gesehen habe. Alter Kumpel von mir aus äh, Paderborner Uni-Zeiten, der mich äh, besucht. Hallo Idris. Hallo Branko. <lacht> Schön, dass du da bist. Ja. Und äh, Idris macht total spannende Sachen. Der äh, lebt inzwischen in Bayreuth und ähm, promoviert dort nach seinem Theologiestudium <lacht> Zum Thema Hexerei. Genau. Vielleicht sagst du mal, wie äh, der Titel deiner Promotion ist. Genau, also Titel äh, ist, also der Arbeitstitel natürlich, äh, Conceptualizing Witchcraft. Und ähm, ja, wie es halt so mit Titeln ist, beziehungsweise Arbeitstiteln, das kann sich halt noch ändern. Aber da ist halt schon im Grunde das angesagt, was ich halt spannend finde. Nämlich, also was hat das mit der Hexerei äh, auf sich, dass das so super prominent ist? Also was wahrscheinlich für viele Leute eine Überraschung ist. Also vielleicht müsste man noch dazu sagen, es geht nicht um Hexerei in Europa. Ich glaube, da würde man nicht auf unbedingt viele Quellen stoßen. Also ähm, das Thema ist äh, hier jetzt nicht so besonders präsent, aber es geht um Afrika. Und äh, tatsächlich, also da ist äh, eine unglaubliche Bandbreite. Also die Medien sind voll davon. Genau, und da geht es um, um Hexerei. Und ich frage mich, also Conceptualizing, also wie konzeptualisieren die die Leute, ähm, Hexereithemen. Wie bist du darauf gekommen? Oder setzt man noch viel früher an, genau. äh, wo, wo kommst du überhaupt her? So ne? ähm, äh, Idris ist ja jetzt nicht unbedingt so, äh, so ein Paderborner Name. Ne? Äh, erzähl mal ein bisschen was über dich. Wie alt ja. bist du? Woher kommst du? Äh, wie, wie kam es dazu, dass du schlussendlich in Bayreuth landetest? Ja, also das ist... Ähm äh, auch eine interessante Geschichte, bestimmt. Also, ähm, gerade auch, weil ich jetzt auch in Bayreuth nicht unbedingt äh, mit meinem Namen äh, so äh, den also bekanntesten Namen äh, Bayreuths oder überhaupt äh, Bayerns dort habe. Also genau, ähm, also mein Vater ist aus Tunesien, meine Mutter ist Deutsche, Westfalen. Ich sage mal, ich bin Arabo-Westfale, also ich fühle mich schon, äh, eigentlich sollte ich das Westfälisch auch vorstellen, also sozusagen Westfalischer Araber oder so, wie man auch will. Ähm, äh, wobei ich noch nicht mal äh, großartig Arabisch spreche. Zumindest der Name kommt daher. Nicht? Und ähm, ich würde auch sagen, dass sich das in meiner Vita niederschlägt. Äh, und zwar in dem Sinne, also wenn wir heute an äh, ja, Araber denken, dann verbinden wir das immer sehr stark mit, mit Religion. Das ist sehr aufgeladen. Das ist eigentlich ein Glücksfall, weil mich Religion äh, immer sehr interessiert hat. Jetzt nicht vorrangig der Islam, äh, sondern Religion an sich. Ich habe angefangen mit einem Theologiestudium. Ich bin aus Bielefeld und ähm, in Bielefeld gibt es, ähm, also wenn man sich für Religion interessiert und studieren will, ähm, vor allem die Uni Bielefeld, die da ein Theologiestudium anbietet. Ich hatte auch eine Zeit, wo ich Pfarrer werden wollte. Hab, bist du, bist äh, du christlich aufgewachsen? Bist du christlich erzogen äh, worden? Nee, gar nicht. Also ich habe also meine Eltern haben dankbar, dankenswerterweise das offen gelassen für mich und meinen Bruder. Also da bin ich wirklich sehr froh, dass, das, dass ich so groß geworden bin, dass niemand, dass für mich Religion sozusagen nicht etwas ist, wo, wo immer auch eine Autoritätsperson hintersteht, die etwas von mir erwartet, also sagt, du musst in irgendeiner Weise religiös sein und irgendwas glauben. Meine Eltern sind da sehr frei. Ich bewundere das bei meinem Vater weil er schon sehr, also nicht, also Tunesien war auch zu, zu seiner Geburtszeit, ist also in den 50ern und zu der Zeit, die er dort verbracht hat, bis zum 18. Lebensjahr, dann ist er rüber nach Deutschland gekommen. Nicht jetzt, also da, da kann man sich jetzt nicht so eine Art wie, also sehr strenge Religiosität vorstellen. Mhm. Aber dennoch, also das war dezidiert muslimisch und er ist nach, Deutschland gekommen und hat jetzt nicht das Ziel gehabt, jetzt äh, muslimische Nachkommen zu haben. Ich bin sehr frei groß geworden. Ich bin sehr froh, ähm, gerade auch diese ja, ich sag jetzt mal multikulturelle, äh, diese, diese, diese Mischehe, wenn man so will, äh, gehabt zu haben. Es gibt einige lustige Anekdoten darüber von einer Großmutter, also der Mutter meiner äh, eigenen Mutter, die dann also aus Spaß hat mein Vater ihr Kamele angeboten, als er meiner Mutter einen Antrag gemacht hat. Und sie hat halt gesagt, ach Mustafa, wo soll ich die nur hinpacken? Der Garten ist doch viel <lacht> zu klein dafür. Ähm, genau, also ähm, und das, das hat mich also dieses Thema Religion, auch wenn das jetzt bei uns in der Familie nicht dogmatisch behandelt wurde, hat es mich dennoch immer auch weitergetragen. Genau. Wie, wie ja. kommt man auf die Idee dann mit so einem Hintergrund, dass man äh, Pfarrer werden will? Also wann wann reifte dieser, äh, dieser Tick in dir? Ja also ich habe ähm, ich war ich habe das ich hatte das große Glück, dass ich auf dem Oberstufenkolleg war. Das heißt, eine einzigartige Schule in dem Sinne, als dass du ähm, da schon Scheine fürs Studium machen kannst. Also es ist kein ist reguläres Gymnasium. Genau. Ganz richtig, also das ist alles andere als ein reguläres Gymnasium. Also jeder, der das kennt, wird das sofort bestätigen. Also es gibt tolle Kurse, beispielsweise wie Bierbraun. Dann, dann muss man natürlich gleichen Zusagen sagen. Deswegen bist du in Franken gelandet <lacht> mit Bierbraun, ja. Das wäre das wäre, das wäre wäre der Schluss, aber das, das ist nur so ein reißerisches Beispiel, weil letztendlich sich da, also das ist in der Projektphase natürlich, das Bierbrauen war in der Projektphase, aber es gab auch Trommeln Trommelbauen und, und, und halt auch ganz andere Projekte, also auch wie hier mit so wissenschaftlichem Anspruch und so weiter. Mhm. Nein, also ähm, ich war auf dem Oberstufenkolleg und hatte da die Chance, und das ist jetzt das wirklich Wichtige am OS, ähm, dass ich da Theologie studieren konnte. Und ich gebe zu, das war am Anfang wirklich nur so ein äh, reines Alibi, so eine reine Alibi-Wahl. Also ich habe gemerkt, ich bin musikbegeistert. Was studiere ich? Ich mache Musik ähm, als Leistungsfach und äh, nebenher auch Englisch. Und habe dann in Musik gemerkt, nee, das taugt mir nicht. Also Musik irgendwie zu bannen auf Papier und ähm, so ganz äh, nüchtern anzugehen und systematisch anzugehen, das funktioniert für mich nicht. Also brauche ich ein anderes Studienfach, was mache ich? Ich habe keine Lust, was zu machen, ich mache Theologie. Und dann habe ich gemerkt, dass... Da geht doch äh, wirklich einiges mit Philosophie ab, was ich völlig unterschätzt habe. Aber du bist ja trotzdem, wenn wir so von der Altersklasse her sprechen, da bist du dann äh, typische Oberstufenalter irgendwo zwischen, ähm, ich sag mal, weitestgehend zwischen 16 und 20 irgendwo unterwegs. Genau. Ja. ja, also ich war da schon also irgendwie 17, 18, genau. Theologie, äh, also für meine Verhältnisse wäre das extrem uncool gewesen. So. Genau, also eigentlich hat es ja auch diesen Appeal, also ich weiß noch, meine Theologielehrerin ähm, sagte immer: Ja, meine Kollegen äh, sagen auch: Ja, du, du bist so ein netter Mensch. Warum bist du denn Christ? Also er hatte da keinen, äh, explizit keinen Religionsunterricht, sondern es war Theologie. Ja, es war wirklich evangelische Theologie. Also ich konnte hinterher tatsächlich Scheine für das Theologiestudium evangelische Theologie an der Universität Bielefeld anwenden. Hm. Ja, genau. Und ähm, also was hat mich dahin geführt? Das war wirklich eine Alibi-Wahl. Also, ich habe äh, durch das, das war ein glücklicher Zufall. Ich habe gedacht, da kann ich dann schlafen in den Kursen und äh, kann mich entspannen. Da <lacht> muss man nichts tun, ja. Genau, muss man nichts tun. Und den sein gibt es der Herr im Schlaf. <lacht> genau, und, und hinterher sogar noch ein Abi obendrauf. Das war nicht so. Also, es ja. war, dann, war dann wirklich Arbeit und das war gut. Also, ich bin in die Philosophie eingetaucht und ich habe selber auch erkannt, dass ich mit Glauben auch was anfangen kann. Also ich habe auch für mich selber gemerkt, dass mir jetzt äh, Glaubensinhalte was sagen. Ich bin kein Mensch, der jetzt, irgendwie, der jetzt irgendwie für den Glauben ein rotes Tuch ist. Also mhm. die Dinge, die wir nicht sofort direkt in der Welt sehen, wie wir vermeintlich glauben, also äh, sehen können oder irgendwie empirisch beweisen oder sowas, ähm, was ich auch nebenbei bemerkt sowieso. so nicht glaube, dass das so einfach ist, so, ähm, diese Dinge alle zu beweisen, ähm, sondern habe gemerkt, also tatsächlich, da sagen mir Inhalte sagen mir etwas, ja. Das ist so, äh, um das zeitlich zu verorten, das ist irgendwo Ende der 90er, Anfang, <lacht> also um die Jahrtausendwende sind wir jetzt gerade. Ne? Also mit anderen Worten, wir sind alt, genau. Also es ist äh, tatsächlich, also angefangen habe ich auf dem Oberstufenkolleg <lacht> Ende der 90er, also 1998. Wann hast du Abi gemacht? Äh, 2003. Mhm. Also zum einen ist dazu zu sagen, dass auf dem Oberstufenkolleg, ähm, äh, das angelegt ist auf Semester. Und äh, es gibt sowieso 14, also zu der Zeit, das ist jetzt reformiert worden, äh, ging es bis zur 14. Klasse. Hm. Also du machst dann acht Semester. Und ich habe halt noch, äh, ich glaube, ein oder zwei Semester dann dazu gemacht, sodass ich dann 2003 erst, also erst in Anführungszeichen 2003, an die Uni konnte. Hm. Vielleicht ganz kurz erst, weil... Das ist ein Werdungsprozess, weil ich sehe das schon als einen, als einen Werdungsprozess. Das ist immer auch eine schöne Ausrede zu sagen, ich habe so lange gebraucht, weil ich das musste. Das kann man jetzt sagen, man hat lange gebraucht oder aber genau die richtige Zeit. Und für mhm. mich kann ich jetzt sagen, es war genau die richtige Zeit. Also ich habe äh, ziemlich viele Kurse belegt die ich auch hinterher gar nicht gebraucht habe eigentlich. Aber so habe ich mich gefunden, erstmal in Theologie, genau. Was ist das für ein Träger? Ist das eine staatliche Schule oder ist das, ist das eine, wenn du sagst, evangelische Theologie, hört sich ja fast so an, als wäre das ein, kein staatlicher Träger, der den ganzen Laden betreibt da? Also witzigerweise nennt sich das ganze Ding, ist es eine unesco versuchs Schule, beziehungsweise Projektschule, das bin ich unsicher, also Versuchs- oder oder, oder Projektschule. Hm. Und das Ganze hängt auch zusammen noch mit der Laborschule. Das ist sozusagen das für die, für, die, für die kleineren Kinder. Also du kannst. Kennen bestimmt einige Laborschule Bielefeld, ist, glaube ich, so über die Landesgrenzen hinaus bekannt, zumindest so im pädagogischen Bereich. Genau, also und ich hoffe auch, dass das Oberstufenkolleg ebenso ebenso bekannt ist. Also wir hatten auch, ich hatte eine gute Freundin aus Paderborn beispielsweise, die Silvia. Ähm, äh, und, äh, und dann auch noch von, von viel weiter weg. ja genau. Äh, und ähm, äh, tatsächlich ist es so du kannst von Kindergarten <lacht> bis in die Uni quasi dein ganzes Lernleben an diesem Ort verbringen. Hm. Nicht? 2003 das hast du dann äh, an der Uni Bielefeld angefangen zu studieren. Genau und dann auch schon gezielt Theologie. Nee, <lacht> ich habe erst gedacht nee, also irgendwie das war jetzt ganz schön, aber ich muss irgendwie was anderes machen. Und dann habe ich mich erst eingeschrieben für Text, Technologie und Linguistik. Und die, die das kennen, die wissen, das ist ein Schwachsinn. Das ist wie, wenn man sich irgendwie für theoretische und, und, und, und wie heißt es also ähm, praktische Physik nicht für eine experimentelle Physik und mhm. theoretisch Physik gleichzeitig anschreibt. Das ist dummes Zeug. Texttechnologie ist letztendlich äh, auch ein, ein Teilbereich der Linguistik. Also ich hoffe, ich tue den Leuten jetzt nicht Unrecht, ähm, wenn ich das sage. Das ging nicht. Also man hat mich erst so durchgelassen. Dann musste ich mir plötzlich ein neues Fach suchen. Dann dachte ich, ach ja, Sozialwissenschaften ist genau das Richtige. Das war es nicht. Mhm. Und dann habe ich gedacht, okay, also äh, bevor du ganz verzweifelst, geh doch zu dem zurück, was du gemacht hast im Abitur und ähm, verfolg das weiter. Das mhm. war genau die richtige Entscheidung. Ich habe Anglistik gemacht ähm, als Hauptstudienfach und als Nebenfach Theologie, evangelische Theologie. Wie sind da die Überschneidungen zwischen Anglistik und Theologie Anglikanische kirche frage mal total blöd also man könnte das das könnte man ja denken wenn ich es sozusagen dann den rettungsschirm für alle gäbe, das lehramt das war es auch lange zeit für mich also ich mm. habe erst halt gedacht nein also das kann ich nur in kontext bringen wenn ich also in der tat jetzt lehrer werde also das heißt englisch als hauptfach beziehungsweise englisch als lehrfach und religion als lehrfach mm. Genau. Ja. Das hat sich dann allerdings ziemlich schnell äh, zerschlagen. Also ich habe, ähm, äh, ich weiß, das hat 2005 einen Schnitt gemacht bei mir. Ähm, bis dahin habe ich so vor mich hin studiert, würde ich sagen. Äh, dann habe ich 2005 eine Lehrveranstaltung von einem Professor aus der Germanistik äh, besucht und irgendwie kamen wir ins Gespräch. Ich war, glaube ich, einer der wenigen Leute, die sich für das interessierten, was er da machte, also Varietäten des Deutschen in den USA. Also hm. tatsächlich, es gibt Sprecher des Deutschen, des Niederdeutschen in den USA. Hm. Und habe mich ja so für dieses Thema interessiert und er hat dann gesagt, ja, Sie sind ja auch also, äh, interessiert, ich will Sie mal einladen zum Kolloquium, kommen Sie doch mal zum Kolloquium. Ähm, er ist ein lustiger Typ, also so ein Hamburger Typ, der meinte auch nach dem Kurs dann, ja, gehen wir noch einen trinken. Hm. Äh, habe ich gerne gemacht, das waren anregende Gespräche äh, und tatsächlich, ich war wahrscheinlich wirklich einer der wenigen, die das interessiert hat. Und da gab es so eine ganz kleine Clique von Studierenden, die bei ihm irgendwie... Ähm, also in die Kolloquien eingeladen wurden und mit ihm nochmal, ja, dann mal nach dem Kolloquium ein, trinken waren. Und er sagte irgendwann, und das war für mich eine totale Überraschung, er sagte, ja, sie sind ja auch ein Kandidat für eine, für eine, für eine akademische Laufbahn. Und bis dahin habe ich gedacht: Nee, was, also, nein, wovon redet der? Promovieren und diese ganzen Sachen. Ich wusste nicht mal, dass sein Doktor machen, Promovieren heißt. Und, mhm. Aber das war, so ein, das war tatsächlich so ein Schlüsselerlebnis. Und ähm, dann weil dann bin ich irgendwie, habe ich in mich reingehorcht und habe tatsächlich festgestellt, da gibt es also eine Stimme, die sagt, ja doch, Fachwissenschaft, doch, dich interessiert das. Du willst das nicht nur, ähm, also nur in Anführungszeichen, weil das ist ja schon ein ziemlicher Knochenjob, äh, Kindern beibringen, sondern ähm, du willst viel mehr auch in die Wissenschaft rein. Mhm. Genau, und ähm, daraufhin habe ich dann mein Studium auch so organisiert. Ich dachte erst, es müsste in die Linguistik gehen, aber dann habe ich doch in der Theologie mehr Interesse gefunden, ja, also an Religion. Und dann ging das auch wirklich so, das war so ein Augenöffner, so zu dem zurück. Ja, es war ja immer, Religion hat bei uns in der Familie immer eine Rolle gespielt, aber nie als eine dogmatische Sache, hm. sondern immer als eine sehr freie, als Möglichkeiten. Also es gibt, also meine Mutter sagte immer, es gibt mehr Dinge zwischen Himmel und Erde, als, als das, was so offenbar erkennbar ist. Und ich habe mich immer gefragt, warum glauben Leute das? Hm. Und ähm, tatsächlich, so kam dann, dann, dann war so ein Funke irgendwie und ich dachte, ja, jetzt, das interessiert mich. Ne? Warum, warum glauben Leute überhaupt, ich sag mal jetzt ganz erlaubt, warum glauben die so einen Blödsinn? Hm. Und äh, dann war nochmal so eine Phase, wo ich halt dachte, ich muss Pfarrer werden, weil ich will denen beibringen, wie es richtig ist. <lacht> so, also ein gewisses Sendungsbewusstsein geht ja jetzt auch nicht ab, ja? Nee. <lacht> Ja, das, das, das, das glaube ich, merkt man auch, wenn man mich kennt, also, ähm, so ein Stück weit, ja. aber ja, da ist ja halt doch mehr gewesen. Und äh, dann habe ich gemerkt, nein, das ist mir zu eng. Theologie ist mir zu eng, es ist nur eine Religion. Ich will wirklich wissen, was hat es mit der Religion als solches auf sich? Und ich kannte bis dahin Religionswissenschaft nur ähm, ja, als so ein, so, ein, so ein soziologisches Fach letztendlich. Hm. Ähm, was sich anguckt, was Glauben Leute und Statistiken macht, wo, wo gibt es wie viele Muslime in welcher Stadt und so weiter. Aber das ist ja noch viel mehr, die Religionswissenschaft. Und da bin ich dann nach dem, dann war das nur eine kurze Entscheidung nach dem Bachelor. Was mache ich jetzt? Mache ich in Linguistik doch weiter? Werde ich Pfarrer? Ich sagte nein, ich mache, ich will es wissenschaftlich angehen, ich mache Religionswissenschaft. Worüber hast du deine Bachelorarbeit geschrieben? <lacht> also die äh, ist nochmal ganz woanders angesiedelt. Also Das ist ein ja, das ist ein ziemlich abgefahrenes Thema eigentlich für einen Anglisten. Ne? Das ist also ein ähm Phänomen, also ein morphophonologisches Phänomen, also eins, was also sowohl, sowohl die, ähm, die Morphologie, das heißt also die, die, die, die sinntragenden Einheiten der Sprache, wie auch die Phonologie, das heißt die Frage, wie ist das phonetisch, also lautlich geäußert, betrifft im japanischen. Mhm. Also ich habe ähm, mich so ein Problem in der japanischen Sprache gewidmet letztendlich. Ich kann kein japanisch, das... Äh, du kannst ja auch kein Arabisch so ich richtig. Kann auch kein Arabisch. Ich bin durch und durch äh, theoretisch aufgestellt, also mhm. Genau, ja. Also ein ganz anderes Thema als, als irgendwie jetzt irgendwas mit der Theologie. Genau. Und was hat die Wende nach der Bachelorarbeit dann gebracht? Tja, was hat die Wende gebracht? Die Not. Ich musste mich entscheiden. Ich habe halt gemerkt, dass ich jetzt in der Linguistik nicht glücklich werde. Ich habe halt, wie gesagt, also ein auf bachelor natürlich linguistisches Thema durchgearbeitet. Also habe mir angeguckt, wie wird das? Wie stellen Lehrbücher dieses Problem dar im japanischen und ähm, habe gemerkt, nee, das ist nicht so richtig das, was ich, was ich machen will. Ich war auf so, ja, so Studentensymposien, symposien ne? also wie so Konferenzen für Studierende mhm. der Sprachwissenschaften und habe mir so angeguckt, was die machen. Die haben alle sehr viel Computerlinguistik gemacht äh, und das war nie meins so richtig. Ähm, also war in der Linguistik für mich nichts zu holen, was mich wirklich so äh, angesprochen hat. Das war alles sehr formalisiert, ähm, also über den Computerformalisierung ist ja nichts... Äh, schlecht per se, aber schon sehr computerbetont. Also wie muss man sich Computerlinguistik vorstellen? Computerlinguistik kann ich eigentlich gar nicht so viel darüber sagen, außer das, was ich daran nicht gut finde. <lacht> Und heute würde ich das vielleicht anders sehen. Ich meine, es war 2006. Das Schlüsselerlebnis war letztendlich, dass wir auf einer Tagung, wo wir über, über, über spannende Sachen in der Linguistik gesprochen haben, auch plötzlich Leute hatten, die also über Computerprogramme äh, gesprochen haben. Das ist ja eigentlich eine Sache, die, die dich vielleicht viel mehr anspricht, äh, ansprechen würde. Also, bei, bei Computerlinguistik denke ich gleich irgendwie so an hier ähm, iOS äh, 6 und Siri äh, und Text, äh, Spracherkennung, die extrem gut geworden ist in den letzten Jahren. So, ja, ne? irre. Das ist, glaube ich, auch ein ja. Output von solchen Forschungen. Ne? Absolut, keine Frage, hast du absolut recht. Das ist, und das Weil, ist ich musste ja äh, die ersten Spracherkennungsprogramme, da musste ich ähm, äh, wochenlang üben und dann trotzdem noch ewig Korrektur lesen. Heute ist das zumindest auf dem Mac ist es so, ich drücke äh, Doppelklick auf FN genau. und diktiere dem was ja, und äh, äh, steht dann auch einfach da. So, ne? Super spannend. Ich finde es irre, weil vor allem auch ähm, ich kann das ein kleines bisschen verfolgen, weil ich halt eben 2005, 2006 schon äh, darüber nachdachte, ähm, in der Linguistik zu promovieren ähm, äh, und, und dann gesehen habe, was machen denn Leute zum Beispiel? Spracherkennung ist ja super spannend. Wobei ich jetzt nicht sagen würde, dass das jetzt per se computerlinguistik ist hm. weil also spracherkennung letztendlich heißt der versteht was du sagst was heißt das der versteht einzelne laute das muss der irgendwie umrechnen Da sind auch linguisten groß beteiligt microsoft ist habe ich gelernt einer der hauptarbeitgeber für, für linguisten. linguisten ja tatsächlich genau hm. das mag sich jetzt geändert haben ich weiß, wir waren damals auf einer Website, ich weiß nicht mehr, welche Website das war, aber da konntest du einen Text eingeben, hat das vorgelesen, das war geiler als Mac OS das konnte. Mhm. Und Mac OS kann das ja schon sehr lange auch schon, mhm. Mac OS 9 kann ja, da gibt es ja äh, bei, der, bei der Band Radiohead äh, von einer Platte 1997, OK Computer, mhm. äh, das in einem Song tatsächlich Mac OS 9 irgendeinen Text vorliest. Ja. Super genial und, äh, und das klingt heute selbst noch... Äh, also finde ich beeindruckend, wenn man mhm. weiß, so ein bisschen die Hintergründe, was passiert eigentlich, wenn ein Computer wirklich Sprache vorliest. Nicht? Mhm. Und nicht etwa, das darf man sich nicht vorstellen, dass jemand das da äh, aufgenommen hat, einzelne Wörter. Äh, und auch einzelne Laute werden nicht aufgenommen. Da gibt es eine sogenannte diphone database Also das sind dann nicht mehr Phoneme, sondern sogar noch kleinere Lauteinheiten. Mhm. Und das ist super so interessant. Linguistische Atom quasi. Das genau, da. ganz mhm. richtig. Genau, so kann man es auch wunderbar darstellen. Also kleinste Einheit in der Linguistik oder in der Phonologie ähm, oder Phonetik sogar. Und das, das ist super spannend, aber es ist nicht mein Ding. Ich mhm. habe einfach, äh, hab einfach ein Riesenproblem in Mathe, Statistik <lacht> und genau das brauchst du. Also dann doch lieber Theologie. <lacht> und das Nebenfach war die Rettung, ja? <lacht> ja, <lacht> genau. Ich bin ehrlich, das kann man so sagen, ja. 2006, wie, wie kam dann, du hast dich dann entschlossen, eine Masterarbeit weiterzumachen? Genau, also dann ging es in Master und wie gesagt, also das war aus der Not geboren. Ich habe halt gemerkt, in der Linguistik gibt es nicht, nichts, was mich wirklich reizt oder wo ich sage, ich kann mich da einbringen, weil da meine Stärken liegen. Also ich wollte auch nach einem Bachelor promovieren in der Theologie, Es geht tatsächlich, die Promotionsordnungen, in Bielefeld sagt, dass du mit Theologie-Bachelor promovieren kannst. Also du bon musst gar nicht erst äh, noch den Master hinten drauf äh, schmeißen, sondern hättest dann sofort die Biege machen können. Genau. Hast, hast du denn eine Masterarbeit geschrieben? Natürlich. Also das habe ich dann in Bayreuth gemacht, aber ich war mit 26 hinreichend arrogant genug, dass ich dachte, ich könnte jetzt also auch irgendwie in der, in der äh, Theologie direkt nach dem Bachelor promovieren. Ich, ich Es gibt bestimmt Leute, die das können, ich kann es hm. nicht. Habe das aber auch spät gemerkt. Also, ich habe dann noch meine Bachelorarbeit geschrieben und habe dabei schon so ein Proposal oder so, so, so, so, so, so äh, ja, also einen Vorschlag für eine äh, ja, Doktorarbeit abgeliefert. Das hat der Prof, einer der Profs, auch angenommen, hat gesagt: Ja, das können wir machen. Also, nicht offiziell angenommen, oder gesagt: Ja, machen Sie mal. Mhm. Mhm. Genau, und dann habe ich einfach irgendwann kalte Füße gekriegt, sage ich ganz ehrlich, und gedacht: Nein, also, du musst noch so viel mehr machen. Und jetzt ein Jahr in ja fast ein Jahr in die Diss rein, sage ich auch ja, also ich bin wirklich froh, dass ich das gemacht habe, weil das wäre katastrophal äh, geendet. Ich glaube nicht, dass das Zeit gespart hätte. Man braucht schon den Master oder ich brauche den Master. genau. Ähm, was hat dich dann nach Bayreuth gezogen? Äh, warum war Bielefeld irgendwann durch? Ich meine, du bist, <lacht> Heiß, äh, heiß glühender Westfale. So ist das, genau. Gerade haben wir es festgestellt. Also einmal Westfale, immer Westfale. Das merkt man aber auch erst, wenn man einmal weg ist. Also äh, ich freue mich, dass ich Berg sagen kann und, und, <lacht> und Weg sein sagen und, kann. Und genau. Musik. Ne? <lacht> ja, ne? Genau, also äh, wir, haben, wir sagen ja immer, wir haben nicht so viel Dialekt. Wir haben das schon, wenn man in Franken ist. Ja, wir merken es Dialekt. halt nicht, weil wir die ganze Zeit bei uns im Dialekt unterwegs sind. Aber ich finde es schon immer erstaunlich, wenn ich irgendwo woanders mal bin und dann mir jemand auf den Kopf zu sagst, ach, du kommst aus Westfalen, ne? Krass. Wenn dir das passiert, sage ich herzlichen Glückwunsch. Das ist schön zu wissen, dass man irgendwo hingehört. Ja. Gerade mit, mit diesem Pseudo-Hochdeutsch, was wir angeblich sprechen. Wir sprechen es ja gar nicht. Julia genau, spricht Hochdeutsch. Ne? Meine, meine Freundin kommt äh, aus dem äh, Südlich von Hannover, wo statistisch gesehen das reinste Hochdeutsch gesprochen wird und ich werde auch immer entsprechend gemaßregelt. Ah, ja. Lass mich aber ja. Aber Bayreuth. Genau. Ähm Wobei, ich würde tatsächlich eine Anekdote einschieben zu dem angeblichen Hochdeutsch. Das ist jetzt Empirie, nicht? also ich habe mal jemanden gefragt und ich sage also zu ihm, also ihr sprecht ähm, richtiges Hochdeutsch, nicht? also der war auch aus äh, Hannover und er sagte, jawohl. Und dann habe ich ihm gesagt, dann sagt ihr also auch so Sachen wie 20 und 30 <lacht> und König und äh, dann sagt er, ja genau, wir sprechen es genau wie es da steht und tatsächlich steht auch ein G am Ende. Jetzt, wusste, jetzt war er kein Linguist, das heißt, er weiß nicht, dass es im Deutschen die sogenannte Auslautverhärtung gibt, das heißt also grundsätzlich wird im Deutschen alles, jeder Auslaut, jedes G wird wie ein K gesprochen, ja. jedes D wird wie ein T gesprochen ähm, ja, und oder, jedes B wie ein P. Also, ja, oder wie ein CH im Westfalen. Ne? Genau, oder so. Und weil, tatsächlich, das ist die Duden, wenn man so will, die Duden-deutsche. Also, die, die Leute Duden, sollen jetzt. Das ist ja immer das ja, große Missverständnis. Ähm, der, der, der Durchschnittsmensch glaubt ja, der Duden wäre präskriptiv. Preskript, genau. Also er, er, er schreibt ja. dir vor, wie es richtig ist. Der Duden ist ja rein deskriptiv. Ganz ne? richtig. Der genau. guckt sich ja an, was macht hier die Mehrheit und so wird es dann wohl sein. Ne? Ganz richtig. Das ist ein wichtiger Unterschied. Letztendlich, das wollte ich gerade sagen. Also, nicht, dass die Leute jetzt denken, dass ich meine, ich bin Hochdeutsch, ich spreche jetzt Hochdeutsch. Das ist mir auch ganz wichtig, weil ich gerade die dialektalen Unterschiede. Hochdeutsch, aber nicht Mundart. Ne? Also, genau. Also, ich denke, dass wir schon ein Stück weit Mundart sprechen. Also, Berg zum Beispiel ja. wäre jetzt nicht, ich sage mal Fernsehdeutsch. Ber Berg wäre nicht Fernsehdeutsch, das wäre Berg. Ja. Aber 20 wäre auch nicht Fernsehdeutsch, das wäre entweder hyperkorrekt. Also, ja. das hörst du, wenn du im Radio Leute in Westfalen beispielsweise interviewst. Und die sagen dann, ja, das hat 20 Jahre gedauert. Dann sind die hyperkorrekt. Mhm. Das gibt es bei uns eigentlich nicht. Sie denken aber, 20 ist Dialekt. Das ist es nicht. Also mhm. 20 findest du im Süddeutschen beispielsweise. Das ist es kein Indikator für reines Deutsch. Mhm. Das wäre nur als Seitenhieb sozusagen, dass also Leute aus Hannover äh, wirkliches Hochdeutsch äh, sprechen. Ähm, wie sind wir darauf gekommen? Genau, weil ich also in einen anderen Dialektbereich reingegangen bin. Ich habe tatsächlich, ich habe es gewagt und bin nach Bayern gegangen. Bin nach Franken gegangen, bin ja, nach okay. Oberfranken. Ich wollte gerade sagen, nach Bayern bist ja nicht gegangen. Erzähl das keinem Franken so, ne? <lacht> genau. <lacht> ja, und äh, wie kommt das? Wie gesagt, also ich habe dann gesagt, ich mache, jetzt mache ich Wissenschaft. Jetzt ist, jetzt, jetzt ist mir egal. Jetzt. Äh, jetzt äh und, Lehramt hin und her. Und, und, und wenn, ich, wenn ich dafür noch Bayreuth muss. So, ja. Und wenn ich dafür noch Bayreuth muss. Ähm, deine, deine Bachelorarbeit hast du noch in Bielefeld gemacht genau. und bist nach der äh, deine äh, mit der Masterarbeit schon nach Bayreuth gegangen. Nein, also die Masterarbeit äh, schließt an den Master an. Kannst die auch begleitend schreiben, aber eigentlich äh, ist es schon ratsam, das am Ende des Masters zu machen. Mhm. Und das war bei mir auch genau richtig. Übereifrig wie ich war, habe ich natürlich auch gleich mit, ich hatte Ideen, ach, jetzt kann ich ja alles machen. Ich habe mich für Black Metal interessiert. Also habe ich erstmal eine Arbeit konzipiert, die äh, fragt, ja, warum. Warum glauben die Leute, warum, warum gefällt ihnen der Glaube an Satan so doll? Also warum, warum, warum packen die das ihre Musik rein, zünden Kirchen an in Norwegen und so weiter? Das war so eine erste Idee, die ist gescheitert, weil ich gemerkt habe, die Fragestellung ist noch doll theologisch. Und dann habe ich noch ein paar Semester weiter studiert, bis ich dann... Ich wollte gerade sagen, aber das, der, der Hang zum Theologischen, du bringst das ja an, an weil ähm, diese Grundfrage, was, was, äh, was können wir wissen und was sollen wir glauben, zieht sich ja quer durch äh, die Menschheit, durch jede persönliche Entwicklung, durch menschen Menschheitsentwicklung. Ich finde es spannend, dass du das an alle möglichen Stellen anknüpfst, egal ob das jetzt Black Metal ist oder wir kommen noch gleich drauf, Hexerei. So, ne? Genau, also ich, ich, also ich bin wirklich durch und durch angekommen. Ich bin, ich, ich würde sagen, ich bin wirklich Religionswissenschaftler. Ich traue mich das auch zu sagen, weil ich ja so einen Masterabschluss drin habe. Und nicht nur deswegen. Also das, das ist wirklich eine Grundüberzeugung, eine Distanz, die du gewinnst, einfach durch diesen Studiengang zur Religion. Es ist kein so großes Skandal mehr, wenn, wenn, wenn jetzt Leute sagen, ich, ich glaube an, an lieben Gott oder wenn jetzt Leute sagen, ich glaube jetzt an Thor, Wotan. Oder, oder ansonsten, oder ich glaube eben nicht, das ist halt auch spannend. Nicht? Also Wie ist es bei dir persönlich? Ich meine, ähm, trotzdem, wenn ich höre, oh, der Idris, der ist Theologe, ähm, dann stelle ich mir vor, sonntags ähm, halb elf findet man dich in der nächstgelegenen Kirche. Ja, ich muss leider sagen, findet man nämlich wahrscheinlich eher irgendwie noch im Bett oder, oder beim Frühstückstisch. Also, was, ähm, was, was glaubst du selber? Wie definierst du dich? Bist du, bist du äh, gläubiger Christ? Bist du, ähm, bist du ähm, ähm, Atheist? Bist du Agnostiker? Wo verortest du dich? Ich mag die Agnostiker doll gerne. Wenn Sie es ernst meinen. Also wenn Sie wirklich, wenn Sie also ein wenn sie <lacht> Agnostiker, der es ernst meint. Also ein Agnostiker, der wirklich den, den Mut aufbringt und zu sagen und wirklich konsequent sagt. Ich, man kann es nicht wissen und auch sein Leben danach ausrichtet. Ich weiß nicht, wie das gehen soll, weil wir brauchen definitive Antworten für, wie wir unseren Alltag oder unsere Moral oder ethisch äh, ethischen Vorstellungen äh, organisieren. Ähm, ich bin kein Atheist. Das kann ich sagen. Ich, ähm, ich und, und das, das knüpft aber auch äh, daran an, wer, wer, wer heute Atheist ist. also Das sind ja nicht Leute, die sagen, ich glaube da nicht dran, Punkt. Sondern das sind dann Leute, äh, Richard Dawkins beispielsweise oder auch äh, Michael Schmidt salomon die halt auch ein Interesse daran haben, andere Leute irgendwie zu befreien. Das ist zumindest das, äh, die Vorstellung, die ich immer bekomme, wenn ich die lese oder wenn ich dieses Sprechen höre. Hm. Ich glaube vor allem an die Freiheit. Ich glaube, wir wissen nicht alles. Das soll keine Hintertür unbedingt für Religion sein, sondern erstmal nur zur Bescheidenheit rufen. Nicht zur Bescheidenheit unbedingt vor irgendeinem Gott. Wie gesagt, keine Hintertür für Religion, sondern ähm ja, also auch ein Thema, was ich schön fand, also vor, vor fünf Jahren oder vielleicht sechs Jahren saßen wir mal im Zug. Ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst. Da fuhren wir äh, in ein äh, westfälisches Kaff, um da irgendwie ein bisschen rumzulaufen. Ich weiß gar nicht mehr, wo das war. Und ich weiß, du sagtest, du hast also ja äh, gesprochen von dem Baum der Erkenntnis von Varela und Maturana. Ja, das hat mich damals sehr beschäftigt. Und das und das zu Recht. Weil das Konstruktivismus muss man dazu sagen. Muss man dazu sagen, genau. Ja. Und zwar Konstruktivismus möchte ich noch ergänzen, ganz wichtig nicht als als, als jetzt, sage ich mal, so eine philosophische Spinnerei, sondern auch wirklich informiert durch, durch Neurobiologie. Also ja. wir sind darauf angelegt, dass wir, gar nicht, dass wir gar nicht irgendeine Welt, die objektiv existiert, erkennen könnten. Äh, wie gesagt, also das soll keine Hintertür, keine Hintertür für irgendwas sein, also für Religion, ähm, sondern vielmehr uns äh, vielleicht erstmal äh, Bescheidenheit lehren und, und dann auch, inspirieren, wie wir Theorien entwickeln können, wie wir eigentlich tatsächlich etwas erkennen können, was Sinn macht. Und äh, für mich selber, also ich würde sagen, ich bin Christ, wenn mich jemand fragt, äh, gehörst du einer Religion an, dann würde ich sagen, der einfach halt halber, ja, ich bin Christ. Aber das, äh, ich würde mich dann schon doll wehren, das ist da fest eingebettet gegen die Erwartungen, die dann an mich gestellt werden. Aha! Dann glaubst du also, dass du vor der Ehe keinen Sex haben kannst. Dann glaubst du also, dass du irgendwie jeden Sonntag in die Kirche musst. Dann glaubst du also, dass da jemand wirklich nicht im Grab etwa verwest ist, sondern aufgestanden ist und zum Himmel gefahren ist. Und ähm, da könnte ich vielleicht nur zu der Hälfte der Dinge Ja sagen. Vielleicht ändert sich das morgen, vielleicht denke ich morgen ganz anders darüber. Vor allem bin ich frei. Nicht? Ich bin weder dem, dem einen noch dem anderen verpflichtet. Was ich denn dann glaube, und das wäre eine gerechte Frage, Jetzt kommt zum Punkt, was glaubst du denn? Ich glaube, ich Jesus... Ich muss gar nichts machen, <lacht> ne? hau rein. <lacht> das wäre deine nächste Frage gewesen. Aber du siehst, ich habe schon das ein oder andere Mal über Religion gesprochen. also Das, das hoffe ich doch als Theologe. Als, als, als, und Religionswissenschaftler auch. Es ist ein großes Thema, Religion heute. Ja, ich glaube schon, dass irgendwie es irgendwie einen Jesus gab nicht nur einen historischen, sondern auch einen der, der lehren äh, verbreitet hat. Das Experiment äh, ist heute äh, in der Bibel also heute sehr weit gefasst ähm, in der Bibel in kanonisierter Form liegt es vor und äh, da glaube ich allerdings an eine, einige Inhalte sehr fest. Ja. Besonders was das mit miteinander betrifft, ja. Das heißt, wenn, wenn ich dann schon mal ähm, sage, lass das mal nicht den, den Herrn Jesus hören. Ne? Ähm, das, das, das ist, ich muss dazu sagen, ich bin selber nicht getauft, habe aber eine, ähm, eine solide christlich-katholische Grundbildung genossen, weil ich in Warstein, wo ich groß geworden bin, äh, in, die, in die Gemeinde integriert war. Das ging damals mit unserem Pastor ging das super. Der hatte da auch ein großes Interesse und ein noch größeres Herz. Und äh, was mich fasziniert an dem christlichen Glauben ist gerade dieser, dieser ähm, Ansatz, ähm, äh, liebe deinen Nächsten wie dich selbst ne? und äh, liebe deine Feinde ähm, und ich mich oft frage, wenn, wenn man sich so diese ganze institutionalisierte katholische Kirche anguckt, so, ähm, Jungs, meint ihr das ernst? Wenn der Herr Jesus zurückkommt, <lacht> dann er legt euch alle übers Knie, ach nee, er legt euch nicht übers Knie, er weint, er wird weinen um <lacht> euch, so, ne? Das glaube ich auch. Was ja. machst du in Bayreuth oder was hast du, wo war der Ansatz? Was hat dich genau nach Bayreuth gebracht? Was ist da der, warum mhm. kannst du da Wessen Wissenschaft besser betreiben als in Bielefeld? Zum Ersten, es gibt keine Religionswissenschaft in Bielefeld. Es gibt halt nur eine Theologie. Mhm. Nur in Anführungszeichen. Das ist aber nicht das Richtige für mich. Für andere mag das stimmen. Religionswissenschaft heißt, ich bin nicht nur dem Christentum offen, ich bin allen Religionen offen und vor allem bin ich ergebnisoffen. Also. Das, was ich erforsche, wie auch immer, das muss der Wissenschaft verpflichtet sein und nicht einer Religion äh, oder einer religiösen Doktrin. Hm. Warum Bayreuth? Ganz einfach. Ähm, wie gesagt, ich hatte ein Zeitfenster von ein paar Monat, äh, Monaten und die verfliegen. Äh, das werden alle Leute bestätigen, die Studienfächer suchen. Und hm. ähm, äh, da, da hat also eine Professorin noch bei uns in Bielefeld, ich habe mich gefragt, äh, ich will Religionswissenschaft machen, wo gehe ich denn hin? Dann habe ich also die großen Orte Heidelberg und Marburg und Hannover genannt und sie sagte und unter anderem auch Bayreuth, ich habe schon so eine Liste vorab erstellt und sie sagte also ihr Punkt 4 äh, auf der Liste, das ist eigentlich ihr Punkt 1, gehen sie nach Bayreuth das ist hervorragend <lacht> besetzt und ähm, ich war äh, absolut glücklich das gemacht zu haben, ja das führt mich nach Bayreuth und, und was ist da, ähm, was ist der konkrete ähm, äh, Du hast dann noch quasi dein, dein, dein Status war Student sein dort. Klar, ja. Das war jetzt noch nicht irgendwie, dass du da deine deine äh, hast ja gerade schon erzählt, dass du mehrfach Ambitionen hattest äh, oder Ideen zu Promotionen so ne. Mhm. Äh, wann wann hast du dann? Das war glaube ich 2008, als du nach Bayreuth genau. gegangen bist ne. Ja. Ähm, wann hast du da die Kurve gekriegt, äh, endgültig zu sagen so jetzt das ist mein Promotionsthema und ich promoviere XY. Das habe ich so ungefähr letztes Jahr gehabt, also 2013. Ja. Nein, also ähm, äh, letztendlich, ich habe den Master gemacht und dann habe ich erstmal gearbeitet. Ähm, und zwar An der Uni. Im, genau, im mhm. Institut für Afrika-Studien. Mhm. Wie ich bist hab, du dahin geraten ja, als Theologe? Es ist, ich finde das so abgefahren, was du als Theologe so alles tust. Äh, egal, ob <lacht> das jetzt äh, Black Metal ist oder Afrika-Studien. So. Erzähl mehr. Also wie gesagt, ich würde mich ja auch heute nicht als Theologen bezeichnen und ich glaube auch, dass ganz viele Theologen jetzt schon wissen, ich bin keiner. Also wirklich, wenn jetzt hier Theologen <lacht> zuhören, dann wissen die, aha, das ist keiner. Äh, und ich bin Der auch tut keiner. nur so, ja. <lacht> <lacht> Ich hoffe nicht, ich hoffe nicht, dass ich so, dass ich so tue. Also ich habe ähm, ja auch ganz viel Ausbildung der Theologen nicht, nicht genossen. Also ich habe so ein halbes Griechisch, Altgriechisch, ich habe noch nicht mal ein Hebräisch oder ein Latein. Also. Und ich habe auch kein Interesse. Ich bin... Religionswissenschaftler. Mich interessieren da Religionen. Da geht die Linguistik mal wieder ab, ja? Sozusagen wiederholt es sich, genau. <lacht> Bewusster. Ja, nur, nur, nur, genau, nur bewusster und auch, und auch gewollt. Also es hm. muss so sein, auch aus fachlichen Überlegungen heraus. Also ich habe... Ähm, äh, ganz normale äh, vier äh, Semester studiert und im fünften ungefähr meiner Bachelor-, Masterarbeit geschrieben. Worüber ähm, oh, äh, hast du geschrieben? Ja genau, also das, das ist dann halt der, der nächste wichtige Schritt für mich. Also der, das heißt äh, The Cognitive Turn in the Study of Religion. Weil dann geht es mit Kognitionswissenschaft los. Ich habe irgendwann äh, mich gefragt, wie kann man denn Religion am besten erforschen und habe halt äh, die, die, die Religionssoziologen gesehen, die Re Religionshistoriker gesehen und das war super spannend für mich, aber nie das wirklich, was mich überzeugt hat. Also ich bin doll interessiert und das liegt halt auch und das ist der Rückgriff sozusagen auf unsere Sitz, also unser Sitzen im Zug. Ich musste öfter an dich denken, auch wenn wir uns fünf Jahre nicht gesehen haben, aber immer wenn ich Maturana Varela gelesen habe, musste ich wirklich an, an den Branco denken. Also tatsächlich, da, da, da ist etwas drin. Und das sind also, das waren ja Kognit oder bzw. Varela ist jetzt äh, verstorben, 2001, äh, Kognitionswissenschaftler. Mm. Maturaner, ein, ein Biologe und das war für mich eine interessante Frage. Was passiert eigentlich bei dir im Kopf, wenn du, wenn du die Welt betrachtest, wenn du mm. darüber nachdenkst, wie diese Welt strukturiert ist, was von dir verlangt wird und ähm, wie du dich darin verhältst, was deine Werte sind, ähm, was deine Interessen sind. Und ähm, ohne jetzt irgendwie den, den, den Reduktionismus aufs Gehirn zu bedienen, äh, denn ich glaube, dass Kognition mehr ist als das, was irgendwie im Gehirn stattfindet, ähm, hat sich daraus auch dann die Frage gestellt, ähm, beziehungsweise hat das so dem zugeliefert zu fragen, wie verhält sich das zur Religion? Mhm. Und und äh, dann habe ich eine Arbeit geschrieben, die sich genau damit befasst. Ähm, also letztendlich die, die aktuellen äh, Versuche der, der, der Religionswissenschaft, diese kognitionswissenschaftlichen Ansätze äh, ja, brauchbar zu machen und in die Religionswissenschaft reinzuholen. Mhm. Vielleicht auch als Alternativprogramm zu einer, einer ja, aus, ausschließlich soziologischen äh, oder sozi ja, soziologisch interessierten äh, und soziologisch arbeitenden Religionswissenschaft zu machen. Und fand das hochspannend. Hm. Das ist ein hochgradig super interessantes Thema. Das ist das Beste, finde ich, was man machen kann, ja. Wie bist du genau in Afrika-Studien geraten? Ich, durch Glück auch wieder. Also das war, ich habe einen Job angenommen letztendlich. Also, mein, also ich habe nach der Masterarbeit, die habe ich bei einem Prof geschrieben, ähm, dem ich mich auch sehr äh, verbunden fühle. Der ist sehr offen äh, für. Ähm, für, für Theorien in der Religionswissenschaft. Der hat eine klare Linie, aber ähm, er ist jetzt keiner, der, der wo man das Gefühl hat, ah, der verteidigt sein Fach oder verteidigt jetzt eine bestimmte Lehre, sondern der schaut erstmal. Mhm. Da konnte ich in Ruhe in der Arbeit tatsächlich über kognitive Ansätze in der Religionswissenschaft äh, äh, schreiben. Und ähm, dann war die Frage: Ja, wollen Sie promovieren? Da habe ich natürlich bejaht. Dann hatten wir erst überlegt, ob wir mich ins Ausland schicken. Ähm, und dann stand irgendwann fest, nee, wir machen das hier. Er würde mich promovieren, aber ich müsste irgendwie äh, dann mich wirklich nochmal ganz intensiv mit Material und nicht mit äh, Theorien nur beschäftigen. Mhm. Ich müsste wirklich irgendwo hinfahren und was untersuchen. Mhm. Und dann äh, habe ich mich auf Stipendien beworben, habe keins gekriegt und dann hat er mir erstmal einen Job verpasst. Das, äh, das war es auch eigentlich ja nicht... Also da hatte der ich hat wirklich ich, Glück. Er hat dich quasi mit, mit einer Warteschleife protegiert, so, bis, genau. bis das passende um die Ecke kommt. Ja, ganz richtig. Hm. Das war wirklich glücklich. Also der, hatte, der hat eine gute Kenntnis von Menschen, das merkt man bei ihm. Und ähm, der hat dann also mich tatsächlich äh, untergebracht. Ähm, ich konnte mich dann da vorstellen, das war beim Institut für Afrika-Studien als Koordinator also an der Universität Bayreuth, die da also einen, einen großen Afrika-Schwerpunkt hat. Wie kommen die dazu? Wie kommen die dazu? Das ist tatsächlich mit in die Grundordnung der Universität eingeschrieben. Also die Universität wurde 1975 gegründet und hm. da gab es Kon also Kontakte, frag mich jetzt nicht warum, ich kann das nicht beantworten, zu, ich glaube es war sogar ein ehemaliger Staatspräsident Senegals oder auf jeden Fall eine hohe, eine hochrangige Person Westafrikas, mhm. die irgendwie Kontakte zur Universität hatte und ähm, so hat sich irgendwie der der der da so auch weil sich gerade natürlich einen, viele Leute angesammelt hatten, die Afrika interessant finden aus ganz verschiedenen Perspektiven. Also heute haben wir das aus der linguistischen Perspektive, aus der äh, ja, fr äh, frankophonen Perspektive, weil ja auch äh, Westafrika oder überhaupt Afrika, also äh, frankophone Länder hat mhm. äh, und äh, aus einer politischen Perspektive, aus einer ethnologischen Perspektive und dann halt auch religionswissenschaftlich. So hat sich das irgendwie in den, so hat sich das irgendwie in den ähm, äh, ja, in die Universität mit rein reingebracht als Thema. Und so hat Bayreuth tatsächlich heute einen, einen Afrika-Schwerpunkt. Hm. Ja. Wie kam es dann zu deiner äh, äh, Doktorarbeit? Also Sag noch mal den Titel. Ich lese das jetzt mal ab. Du hast das ja netterweise da aufgemacht. <lacht> genau. Also genau, Conceptualizing Witchcraft, das ist noch einfach, das ist der Titel. Und dann der Untertitel Investigating the Cultural and Cognitive Dimensions of Magic-Related Discourses in West-African Context. A case study for our not English speaking uh, uh, Zuhörers. <lacht> genau, also <lacht> würde ich sagen, Hexerei oder Hexenglaube konzeptualisieren äh, Untersuchungen äh, der Kultur und äh, der kognitiven Dimensionen von magiebezogenen Diskursen im westafrikanischen Kontext. Eine Fallstudie. Ist das auf deinem eigenen Mist gewachsen oder wurde dir das zugetragen? War es wieder Glück oder ist das so also irgendwie, wo, wo, der, wo war der Einhakpunkt zu sagen, wow, es gibt Hexerei in Westafrika, da gucken wir mal hin. Der, der Einhakpunkt war war mein jetziger Doktorvater. Der hat davon erzählt. Der hat erzählt, es gibt irgendwie, also das hat mich fasziniert, es gibt heute noch tatsächlich Hexen in Afrika. Ähm, es gibt Hexen in Afrika, naja, es gibt Hexenglauben in Afrika und tatsächlich, also Afrika ist voll davon. Ähm, ich habe erst gedacht, dass das äh, letztendlich nur so, eine, ähm, so ein Vorurteil ist, also dass wir denken, weil halt Afrika in Anführungszeichen jetzt noch nicht so entwickelt sei, ähm, gibt es also noch Leute, die wie bei uns in der frühen Neuzeit daran glauben, dass also wenn was Schlechtes passiert, dass das eine Hexe war. Das ist ja sowieso unser, nur mal Rückgriff auf genau. die Kognition, das ist sowieso unser, wir wir haben ein ausgefeiltes Konzept von der Welt als westlich äh, zivilisiert, kulturell äh, sozialisierter Menschen und übertragen das so mir nichts, dir nichts, ohne darüber nachzudenken auf Afrika ne? genau, also oder, oder sonst wohin auf dem Planeten. Klar. Also so, da, da, natürlich leiden auch Vorstellungen äh, Afrikas darunter, die leiden nicht, weil wir, weil wir so stark sind oder irgendwas, sondern weil wir, weil wir in irgendeiner Form schon Diskurse dominieren. Also wir reden darüber, wir machen da Forschung, wir schicken da Leute hin, die das untersuchen und äh, dann feststellen, ah ja, da, da gibt es Hexen und äh, vielleicht ändert sich das ja mal, irgendwann glauben sie nicht mehr dran. Es scheint mehr zu sein als das. Hexerei funktioniert in allen Kreisen Afrikas. Also äh, Soweit ich das jetzt sagen kann, ist es tatsächlich in, in, in, in, also in allen afrikanischen Ländern, mit denen ich Kontakt hatte, über Literatur natürlich und über dem Hörensagen von Ethnologen hauptsächlich, äh, insbesondere Westafrika, wo ich vielleicht ein bisschen mehr darüber sagen könnte als jetzt äh, die anderen Teile Afrikas, ausgenommen Nordafrika. Also der arabisch sprechende Teil ist im Hexenglauben, jetzt weniger aktiv. Was ist Hexerei? Was ist Hexerei? Das ist die Idee, dass äh, wenn mir das Auto kaputt geht, wenn ich krank werde, wenn irgendjemand stirbt, der mir was bedeutet, wenn mein Geschäft, also ich mache jetzt irgendwie mache mich selbstständig als, als, als, als weiß ich nicht äh, irgendwie Zigarettenverkäufer. Zigarettenverkäufer, danke. Dann, äh, wenn das passiert, dann ist zum Beispiel der Branko schuld. Also dann könnte ich sagen, da war Witchcraft du hast das verhext, weil du schon immer ein Problem mit mir hattest, weil du, äh, das Weil interessiert vielleicht auch gar nicht mal so sehr, meistens interessiert mir, aha, tatsächlich, da sagt jemand, jemand anderes ist eine Hexe. Du hast die Möglichkeit, ähm, durch den Rückgriff auf Magie, mein Geschick zu lenken. Du kannst mir eine Krankheit äh, auf mich wünschen wie ein Fluch, du kannst mein Geschäft wie ein Fluch äh, kaputt gehen lassen. Mein Auto kaputt gehen lassen, jemanden sterben lassen. Aber ist Hexerei von vornherein äh, negativ besetzt oder ist es, ist es erstmal neutral und ist es ist die Frage, was man damit anfängt? Ich würde sagen, dass also in, mehrheitlichen, also in der Mehrheit der Fälle, die ich bislang gesehen habe, es schon negativ besetzt ist. Also ich glaube nicht, dass du jemanden in Westafrika findest, der äh, ganz ungebunden sagen kann: Ja, I'm a witch. Also. Weil, weil es gibt ja so diese, diesen, ähm, da sind wir wieder beim, wir haben eben schon über das Neuheitentum gesprochen, da sind wir hm. wieder bei, bei der Hexerei im, äh, äh, in Westeuropa die ja ähm durch die ganze Esoterikwelle des 20. Jahrhunderts hat die ja nochmal eine ganz krasse Umbesetzung erfahren. So, ne? da gibt's ja, es gibt ja hier die guten Neuhexen. Genau. Ne? Wenn man weiß, wo man klar. hingucken muss. Ne? Genau, ganz richtig. Weil das sind ja, oder was weiß ich, Hexerei, das ist ja eine ähnliche Umdeutung wie mit, mit anderen negativ besetzten dämonischen. Tieren zum Beispiel, äh, wie Drachen, die äh, im spätestens im 20. Jahrhundert eine ganz starke Umdeutung erfahren haben. Ich meine, nicht umsonst ist eine der beliebtesten Kinderliteratur, literarischen Figuren, zum Beispiel Bibi Blocksberg oder <lacht> die kleine Hexe oder äh, you name it so, ne? Genau. Ähm, deswegen frage ich so: irgendwie ist, es ähm, wie kommt es, dass Hexerei per se schlecht? schlecht wegkommt. Warum ist das so in Afrika? Das ist eine gute Frage und ich, ich, ich frage mich das auch immer noch, ohne dass ich eine befriedigende Antwort habe. Ich will trotzdem vielleicht so einen Versuch wagen. Du hast ganz recht, wenn du sagst, dass also in Europa in der Kinderliteratur oder auch in der Literatur für Erwachsene, ich sag mal Harry Potter, ja. also Magie gut ankommt. Afrika ist bei weitem nicht das, eigene, das einzige Land, in dem das kritisch aufgefasst wurde. Jetzt habe ich gerade gestern Nacht... Ja genau, wie, wie ähm, läuft Harry Potter eigentlich in Afrika? wie, genau das ist, ich ist das, sind das Teile von dem was in deiner Doktorarbeit auch zum Tragen kommt oder guckst du dir wirklich nur an, wie, wie, wie konzeptualisieren sie dass das Auto kaputt gegangen ist via Hexerei eher das, also eher letzteres Also wie gesagt, also wir brauchen gar nicht bis nach Afrika gehen, in, in den USA beispielsweise, also ich habe wie gesagt gerade gestern Nacht, weil ich nicht schlafen konnte, ein bisschen YouTube geguckt und habe also so ein Nostalgievideo über ähm, Videospiele gesehen. Darin kam dann irgendwann, das hat mich dann weitergebracht, an die Stelle, wo so ein Pokémon-Videospiel vorgestellt wurde. Und das Witzige dabei war, dass das also in Evangelikalen, also das heißt, ähm, lass mich sagen, also freikirchlichen freikirch Kreisen ähm, in den USA, also christlichen äh, Kreisen als Dämonologie oder als, als als nicht als Dämonologie, aber als, als, als Anleitung zum Hexen äh, verteufelt wurde. Das heißt, da stehen also evangelikale Prediger auf der Bühne und sagen, in den 90ern und sagen, eure Kinder, die benutzen äh, letztendlich magische, nehmen teil an magischen Riten, wenn sie da mit dem Gameboy oder was weiß ich sitzen und äh, Pokémon spielen. Hm. Also du brauchst nicht bis nach Afrika gehen, ähm, und ich nehme an, du brauchst auch nicht aus Europa rauszugehen. Also wenn du dir hier, ich sag jetzt mal schon radikaler oder, oder vielleicht äh, ein bisschen fundamentalistische äh, christliche Gruppen anguckst, dann hast du von Harry Potter und allem anderen, was Hexerei sein könnte, beinhalten könnte, schon auch eine, äh, kriegt es eine sehr schlechte Darstellung. Mhm. Und in Afrika, also zumindest in dem Teil von Afrika, wo ich mich bewege, kann das sein, dass hervorragend gerne Harry Potter gelesen wird und dass die Leute das vielleicht gar nicht damit verbinden. Das ist eben eine Arbeit, die ergebnisoffen sein soll. Ich will wirklich gucken, was kommt denn bei denen vor. Die Frage, was Harry Potter in Afrika macht, die kann ich dir leider nicht beantworten. Das könnten wir googeln, äh, Verkaufszahlen ansehen. Ich kenne jetzt so aus dem Kopf keinen Diskurs, dass Harry Potter schlecht ankommt. Wenn du eine Ad-Hoc-Wertung haben willst, ich, ich glaube nicht, dass bei Evangelikalen Harry Potter überhaupt irgendwie gut ankommt. Hm. Ja. Was macht äh, deine Frage? Was ist, was ist Hexerei? Vielleicht darf ich da nochmal anknüpfen. Ähm, also Hexerei in Afrika ist anders als Hexerei in Europa. Du hast ganz recht, wenn du sagst, also hier ist das ein, ein Diskurs, wo Leute sagen, ich bin eine Hexe, ich bin eine Wicca. Mhm. Ähm, und dann anknüpfen an diese Vorstellung, Hexen, das waren immer die, die von der Kirche unterdrückt wurden. Das waren Kräuterfrauen, kundige Frauen, ähm, die also heilen konnten was denn in Konkurrenz zur Kirche war. Also ich würde sagen, das ist ein, ein, ein leicht einseitiges Bild und mhm. auch ein Bild, was für ein, für ein Selbstbewusstsein, also was, was eine Rolle für ein Selbstbewusstsein spielt, und zwar, dass einiger ähm, ich hoffe, ich sage nicht unrecht, neuheitnischer Gruppen, äh, wie zum Beispiel der Wicker, äh, eine Rolle spielt. Ähm, letztendlich war die, die Hexenverfolgung in Europa in der frühen Neuzeit eine komplexe Geschichte, mhm. äh, in der sich die Kirche nicht so ganz leicht als der eine Sündenbock hinstellen lässt. Wohlgemerkt, es, es war die spanische Inquisition, die die, die, die die Hexenverfolgung in Europa und die Anklage, du bist eine Hexe und das ist juristisch relevant, du endest auf dem Scheiderhaufen, verboten hat. Ja, ja. Nicht? Danach haben sie dann die Juden aus, aus Spanien rausgeschmissen. Also so, <lacht> Irgend, irgendwer muss die ir Schuld irgendwen sein. Irgendwen finden sie, ja. natürlich. Aber es war eben nicht so, dass der, dass der, dass der Gegner ausschließlich jetzt die Kirche war. Es hm. sind oft auch ähm, tatsächlich so Dynamiken in, in kleinen Gesellschaften, die dazu geführt haben, und das ist in Afrika heute auch nicht anders. Wie funktioniert Hexerei in Afrika? Also wie ist der, wie, wie, wie ist die kulturelle Einbettung? Wie muss man sich den, wenn ich mir den äh, äh, Alltagssituationen vorstelle, wie manifestiert sich das da? Weil wir mhm. haben ja auch, wir dürfen uns Afrika ja nicht als, äh, das ist ja nicht nur einfach der, das, das Hinterwaldtum des Planeten, sondern die haben zum Beispiel besser ausgebautet, Teilweise besser ausgebaute Handynetze als wir hier, mhm. weil es so teuer ist, Landleitungen irgendwo zu verlegen. So, ja. Ähm, äh, die, die kriegen auch mit, die benutzen auch die Wikipedia, die äh, nehmen an den ganzen neumodischen Schnickes von 2014 teil und haben trotzdem ähm, nochmal einen ganz eigenen kulturellen Kontext. Ne, so, deswegen die Frage: wie, wie stellt sich Hexerei da im Alltäglichen dar? Ja, also erstmal vielen, vielen Dank für die vielen Beispiele, dass Afrika nicht, nicht das Hinterland der Welt ist. Genau, also so sieht's aus. Also, du hast teilweise. Ich meine, mein, mein Bruder, mhm. wir, wir hatten ja, ich hatte schon einen Podcast mit meinem Bruder, der auch in Ghana <lacht> forscht, allerdings <lacht> an Weidegras und nicht an Hexen. <lacht> ähm, und äh, da ist dann teilweise so, dass äh, mein Bruder sitzt unter einem Baobab in, in, äh, in Ghana und ähm, äh, skypet, ja, mhm. mit meiner Mama und mir in Warstein. Und meine Mama sagt, das ist aber auch schlechtes Bild. Ja? Und das schlechte Bild liegt an der schlechten... Internetversorgung in Warstein und nicht daran, dass mein Bruder in der Savanne sitzt, das ja. muss man sich vor Augen führen. So, ne? Wunderbar, es ist ein ganz tolles Beispiel. Äh, wie gesagt, ich bin sehr dankbar für, für, für, für diese Fakten, äh, die du über Afrika äh, auf den Plan rufst, äh, denn genauso ist es. Also wir dürfen uns jetzt nicht vorstellen, ah, da läuft alles besser als hier, es ist völlig anders. Ähm, Genau das ist es nämlich nicht, es ist eben nicht völlig anders. Also die sind genauso technologisiert, äh, da wo ich in Ghana unterwegs war wie hier. Du hast das iPad und das iPhone äh, beim Kaffee aber du hast eben tatsächlich dann auch jemanden, der dich anruft und sagt, deine Haushälterin ist eine Hexe. Und, ähm, <lacht> genau, und wie geht das zusammen? Wie, geht wie, das, stel wie stellt sich das im Alltag dar? Ja, das ist genau das, was mich daran so, so unglaublich fasziniert. Wir hatten es in der frühen Neuzeit und denken, aha, also ne, der Mensch ist ja Gewohnheitstier und sagt, er lebt einmal etwas und dann speichert er das ab, da kann er gar nichts dafür, als so ist es. Mhm. Nicht? Also gehört bei uns die Hexe automatisch in die Vergangenheit, das ist ein Relikt der Vergangenheit. Die meisten Leute legen das ins Mittelalter, was dummes Zeug ist, das äh, Wobei, also, man sollte vorsichtig sein: dummes Zeug ist vielleicht ein, harter, ein hartes Votum. Es gehört historisch nicht ins Mittelalter. Die Hochzeit der Hexenverfolgung in Europa war genau dann, als es also die Aufklärung gab. Das nicht? Ist also, so 16. bis das 17. Jahrhundert ist das. Genau, das ja. ist so, so die 350 Jahre letztendlich bedeckt es den meisten Teil der sogenannten Kleinen Eiszeit in mhm. Europa. Und, ähm, Wo man auch wieder äußere Umwelteinflüsse hat, die auf die kulturelle Entwicklung extremen Einfluss nehmen. Na, und dann das als finsteres Mittelalter empfunden wird. Das ist, das ist ein wichtiger Punkt, denke ich. Also, dass die Leute etwas empfinden als, ähm, wir sind jetzt äh, völlig im Nachteil, ähm, wir sind, meine Ernte geht kaputt, äh, während die von dem anderen Bauern, der vielleicht auf der Südseite sitzt, ähm, von dem Berg ähm, dann tatsächlich irgendwie funktioniert und dann gibt es Streitereien. Hexerei tritt äh, vor allem da auf, wo eben es Zwist gibt. Hexerei ist in Afrika, also Hexerei allgemein, Hexerei mhm. in Afrika, ähm, heißt äh, vor allem die Familie. Es gibt einen äh, äh, spannenden Forscher, äh, einen Holländer, den ich, äh, wo ich das Glück hatte, dass ich jetzt gerade die Tage ihn treffen konnte in Bayreuth und, eine, ich sage jetzt mal, eine Audienz hatte bei ihm, also konnte meine Dissen ein bisschen mit ihm durchsprechen. Ähm, der sagt, das ist die Kehrseite der, der, der, der, der, der Innigkeit, der Familie. Also... Ganz oft hast du es so, dass also die Stieftochter die Stiefmutter oder andersrum als Hexe bezeichnet. Das ist ja auch Was bei uns ein bekanntes ich Bild. Ich wollte gerade sagen, das äh, gibt ja richtig schön Anklänge an grimmische Zustände. Ja. So, ne? Also Das scheint wirklich, das scheint wirklich einer der, der Punkte zu sein, wo man so etwas häufig findet. Aber nicht nur dort. Also, in Europa hattest du es vor allem unter Nachbarn. Also es gibt ganz tolle, also tolle in Anführungszeichen, <lacht> wenn man es Splatter mag, also, äh, das, das, äh, das ist dann schon wirklich sehr berührend und, und, und eigentlich gruselig, aber toll aus so einem sag ich mal, wissenschaftlichen Sinne, weil es halt einfach sehr viel Material liefert. Mhm. Toll ist es, wie du sagst, ganz, ganz durch und durch nicht. Es ist wirklich beschissen, was die mit den Leuten gemacht haben, keine Frage. Äh, wo also Nachbarn sich streiten. Also eine Frau, die ihrer Nachbarin versucht hat, zu verkaufen und das, da war ein Betrug mit drin und, und ruckzuck äh, resultiert daraus eine Anklage als Hexerei. Das war ein Beispiel aus England. Und tatsächlich hinterher, glaube ich, war das sogar so, dass beide Familien gebrannt haben. Also nicht nur die eine Familie, sondern dass tatsächlich, also ganze Familien ausgelöscht wurden wegen Hexereivorstellungen. Oder guckt ihr das in den USA an? Brennen muss Salem ist ein toller Roman von mhm. Stephen King, der rekurriert zurück auf äh, tatsächlich äh, einen Fall von Hexerei, wo. Ähm, also den Fall hat es, ich würde sagen, nie gegeben, also die wirkliche Hexerei, aber die Anklage hat es gegeben und da hm. haben Leute ja Gott sei Dank nicht gebrannt, äh, sondern hatten die Gnade des Stricks, also die wurden erhängt. Hm. Ähm, äh, das passiert in Afrika tatsächlich auch. Das dürfen wir dabei nicht vergessen. Es ist kein, kein ähm, Kinderspiel oder, oder oder nur es besteht nur die Anklage oder nur der Glauben. Ähm, also ich habe jetzt angefangen, Literatur zu sammeln und auch, ähm, also Literatur ist falsch gesagt, also Daten zu sammeln und habe dann halt auch mal Websites durchgeguckt nach Meldungen in Westafrika, was eigentlich so passiert ist. Mhm. Ich habe bei Ghana angefangen und bin sehr fündig geworden bei den großen Zeitungen Ghanas. Und den ersten Artikel, den ich durchgelesen habe, der datiert äh, November 2010. Und da wurde äh, eine Mutter und Großmutter verbrannt. Ähm, die hat sich ins falsche Dorf verirrt. Das hätte ihr vielleicht zu Hause auch passieren können. Das Dorf und das Setting ist gar nicht so sehr die Frage, aber sie hat tatsächlich jemanden gefunden, der sie als Hexe anklagt und sie haben diese Frau verbrannt. Die ist mit hochgradigen Verbrennungen ins Krankenhaus gekommen und daran dann verstorben. Wer betreibt das da? Ist das, da, ist das der... der der Mob auf der Straße oder ist das da, ähm, in, in Europa hatten wir es ja so, dass es tatsächlich, wie du schon eben sagtest, das, das war ein juristischer Terminus, das war von, von Staatswegen verfasst, das mag zwar mit, mit ähm, Streitereien unter Nachbarn begonnen haben, aber wenn sich dann die Inquisition erstmal dafür interessierte, dann ging das alles so seinen Gang, so wie man heute das bei ganz normalen, in Anführungsstrichen, Durchschnittsverbrechen hat, ne? wenn sich der Staatsanwalt anfängt, dazu für, für, zu interessieren, da steckst du dann nicht mehr drin, dann läuft das genau. Ding von selber. Wie, wie ist das in Afrika? Ich meine, das sind ja eigentlich ja. erstmal Ghana, habe ich Bisher in der Wahrnehmung so, dass äh, mag zwar afrikanisch sein, aber es ist äh, es ist ja erstmal einen ähm, in sich normal, normal verfasster äh, Rechtsstaat, soweit das in seinem Kontext da geht. Das ist ja jetzt nichts, wo ich ich hätte jetzt keine Sorge dahin zu fliegen genau. und meinem Bruder bei der Arbeit zu gucken, zuzugucken, wenn er da Gräser sammelt so. Aber ich würde mir jetzt doch Sorgen machen, wenn ich dich mal in Ghana auf Forschungstour besuchen wollen würde. Äh, das war mir bisher nicht bewusst, dass ich eventuell was falsch machen könnte und äh, wer, wer würde mich verfolgen? Dich sowieso schon mal kein. In Südghana bist du Obruni, das heißt also du bist weißer und äh, die Vorstellung, dass du irgendwas mit Hexerei zu tun hast, äh, wirst du nicht, äh, du wirst so lange nicht in die sie trauen mir das äh, erst gar Modulie nicht zu. reinkommen. Ich kann das nicht genau sagen, also es gibt natürlich genauso viele. Ist blöd aus deren Sicht <lacht> dazu? Also kriege ich das gar nicht hin oder? Also, wie gesagt, es fällt mir schwer, diesen Vor das, dieses Vorteil, nachdem du gerade fragst, was man dort über weiße Obruni-Leute mhm. haben könnte, äh, jetzt wiederzugeben. Ich, ähm, ich habe das irgendwo gelesen, ich weiß nicht, ich glaube es war bei einem der, der Hexenforscher, die um die Jahrhundertwende, also von 1900, also von, vom 19. aufs 20. Jahrhundert in Afrika geforscht haben, Die also, der also gesagt hat, man traut es den Weißen nicht zu. Aber nicht in dem Sinne, die sind zu dumm, sondern Weiße haben sowieso mit Magie nichts zu tun. Das ist ein hochkomplexes Thema. Ich kann das nicht so direkt beantworten, würde aber schon sagen, Branko, besuch mich, wenn du Lust hast. Wir sind in Accra, das ist die Hauptstadt Ghanas. Hm. Das ist ein Riesending, das ist, da gibt es andere Probleme, vielleicht mit Dieben, wie es das hier auch gibt, mit, hm. mit anderen Unsicherheiten. Es herrscht kein Bürgerkrieg, ja, die Leute haben Internet, es gibt Trinkwasser, du kannst Fernsehen gucken. Also in Wir können auch mal zu McDonalds gehen. Wir können dann, auch mal zu McDonalds. <lacht> ich habe hab keinen McDonalds, aber Pizza Hut habe ich gefragt. <lacht> <lacht> <lacht> irgendwas wird es schon geben. Oder, irgendwas oder, gibt es, ja. Oder der Colonel ist irgendwo am, am, am Hähnchenbraten. Es ne? gibt, genau, also du, du, du findest das, was du hier auch findest. Letztendlich. Ja, trotzdem, wer, wer betreibt, wer betreibt mhm. Hexenverfolgung da? Wer macht das? Das ist eine super spannende Frage. Das ist einfach unglaublich also breit der gestreut. Staat, der Staatsanwalt wird es nicht sein. Der oder? Staat, Staatsanwalt ist es nicht, es sei denn, du bist in der Zentralafrikanischen Republik, wo es tatsächlich ein Teil der Rechtsprechung ist. Da ist Hexerei ein Tatbestand. In Malawi ist das so. Das sind meine Paradebeispiele. Ich müsste lange überlegen jetzt. Aber es gibt afrikanische Länder, in denen auch in postkolonialer Periode tatsächlich Hexerei, ich sage jetzt mal wieder, ein Tatbestand wird. Also du hast die Zeit der Kolonisierung, mhm. wo eigentlich von Europa, die sind ja so sehr schlau, die wussten, Hexen gibt es nicht, versucht wurde durchzusetzen, dass also Hexerei kein juristischer Tatbestand mehr ist. Ja. Das hat hier und da funktioniert, hier und da hat es nicht so gut funktioniert, dann gab es Aufstände und die Leute haben gesagt, aber das ist eine Hexe, wie könnt ihr diese Ungerechtigkeit zulassen? Sie hat mein Kind umgebracht, sie hat mein mhm. Kind verhext. Und dann gab es die Zeit der tatsächlich, die also ähm, jetzt postkoloniale Periode, wo also dann ähm, einige afrikanische Länder übernommen haben in den Kodex, dass es also kein Tatbestand ist. Ghana wäre ein Beispiel. Du kannst keinen Anwalt finden, der dich vertritt, wenn du sagst, das ist eine Hexe. Mhm. Wahrscheinlich läuft es eher zu deinen Ungunsten. Nigeria beispielsweise auch. Es wird mit bis zu zehn Jahren Gefängnis bestraft. Die, also die Defamierung einer Person also. zur Hexerei wird in einigen Staaten Nigerias mit bis zu zehn Jahren Gefängnis bestraft. Mhm. Ähm, aber wie du eben sagtest, es gibt eine Unterscheidung. Es deutet, deutete sich ja an bei dem, was du gesagt hast, es gibt eine Unterscheidung zwischen dem, was die Kirche macht oder was die Obrigen der Religion machen und was also dann das Volk bzw. Oder Obrigen der Religion, also die, die, die religiöse Seite, die politische Seite und dann also auch noch die, die Seite des Volkes. Es gibt den Lynchmord. Weil mhm. wenn du ähm, sagst, da, da werden Hexen verbrannt, das muss ja organisiert werden. Du brauchst ja mindestens mal Holz, du brauchst ein paar Leute, die die irgendwie einfängt, du brauchst ja. ein paar Leute, die irgendwelche Vorwürfe macht. Also müssen ja irgendwelche Leute beteiligt sein. So, das ist ja Dann gebe ich dir ein Beispiel an der Klasse, also ein klassisches Beispiel. Hm. Es fängt an, ich habe einen Traum. Ich habe eine Großmutter und ich habe einen Traum. Die Großmutter erscheint mir im Traum. Und ich sehe, wie die also irgendwie im Traum über meinen Beinen steht. Und die macht irgendwas mit den Beinen in meinem Traum. Und ich wache auf am nächsten Morgen und tatsächlich. Ich merke mein rechtes Bein, ich hinke, irgendwas ist damit nicht in Ordnung. Und ich renne nicht zum Arzt, sondern ich äh, sage das äh, meiner Mutter, also ihrer Tochter. Und das zirkuliert in der Familie. Äh, und dieser Traum, und das bedeutet, also ich, ich bin schon der Meinung, Großmutter hat mich verhext. Und ähm, die Mutter ist dann tatsächlich, also meine Mutter dann auch irgendwann der Meinung, ja, die Großmutter hat dich, hat dich verhext. Und dann gibt es die Anklage. Dann sagt die Mutter, Du hast meinen Sohn verhext. Du bist eine Hexe. Und dann steht die Frau da und fragt, wo können sie Rückhalt in der Familie finden, fragt ihren Mann und fragt die, glaubst du, ich bin eine Hexe? Und der sagt, das musst du doch selber wissen. Was fragst du mich das? Wenn du eine Hexe bist, dann weißt du das doch am besten selbst. Und dann gibt es den Moment, in dem eine Person natürlich in Panik, weil sie weiß, das ist eine schwerwiegende Anklage den Ort wechselt. Und zwar möglichst bald. Mhm. Es gibt Fälle, in denen das nicht gelungen ist, Leute zu schützen, weil es immer auch Leute gibt, die sagen, was für ein Blödsinn oder auch Leute gibt, die sagen, was auch immer, ob es eine Hexe ist oder nicht, aber hier steht ein Menschenleben in Gefahr, ähm, die entweder die Person dann verstecken konnten vor dem lynchmob äh, weil sich ganz schnell Leute finden, äh, die äh, die Vorstellung haben, ja, das ist eine Hexe, die müssen wir, die müssen wir jetzt also tatsächlich dann äh, umbringen. Ähm, und wenn, es das, wenn das nicht passiert, dann landen die zum Beispiel im Norden Ghanas. Da gibt es die sogenannten Hexencamps. Das ist eine Einzigartigkeit in Westafrika. Das sind sozusagen, der Begriff Hexencamp ist ganz furchtbar, besonders wenn man ihn versucht, dann ins Deutsche zu übersetzen. Letztendlich Dörfer, in denen Hexen äh, geläutert werden. Also es gibt Rituale, die du machen kannst ähm, und dann in einer Gemeinschaft leben können. Die leben nie wieder zu Hause, weil sie dort stigmatisiert sind. Ähm, aber tatsächlich haben sie dort eine, eine Form von, von Ruhe. Und dann gibt es die Leute, die nicht entkommen können, dann gibt es den Lönchmob, der findet einen Baum, der findet das Holz, äh, der ist fest davon überzeugt. Diese Idee, dass es das gibt, dass Leute andere Menschen spirituell töten können, ist in den, ich kann keine Zahlen nennen, aber das findest du vor in den, in den, in den uh, Diskursen, der Menschen in Afrika. Also, ich weiß das jetzt aus dem Fall in Ghana. Weil mir, weil mir das sagt, heißt, das findest du in Afrika, das ist mm. immer irgendwie, ja, naja, wenn man lange so genug Afrika sucht. Afrika ist riesig. Ne? Wir genau. machen uns als, als, als äh, Mitteleuropäer gar keine Gedanken darüber, wie riesig Afrika ist. Ich meine, ja. Nigeria passt überhaupt gar nicht. Wenn du Nigeria auf Europa projizierst, mm. dann bist du mit der Nordgrenze von Nigeria irgendwo in der Nordsee und mit der Südgrenze im Mittelmeer. So, ja, genau. ne? Das ist ja riesig. Das es ist so. ein riesiges Land, Nigeria. Und Nigeria allein, ist ja. auf Afrika projiziert relativ klein. Relativ klein. Und dann hast du solche Riesenländer wie den Tschad oder, ja. oder Sudan jetzt äh, vor der Trennung Nord-Süd ein riesiges Land genau also flächenmäßig ein riesiges Land und auch kulturell riesige Länder du hast nicht etwa eine ghanaische Kultur du hast zahllose Sprechergruppen also du hast also es gibt geschätzt 6000 um die 6000 Sprachen auf der Welt 2000 davon sind in Afrika vorzufinden und mit Sprachgruppe korreliert oftmals auch kulturelle Gruppe. Jetzt für dich als, als Theologe, inwieweit wie greift da dann, ähm, Afrika ist ja äh, zumindest äh, südlich der Sahara eher äh, christlich geprägt? Ist das richtig? Das habe ich auch, also, oder, ja. Oder generell, mhm. ist ja eigentlich egal, ob christlich oder islamisch. Ähm, äh, inwieweit wirken solche, solche ähm, das, ich würde erstmal Hexerei eher so, ähm, so ähm, naturreligiösen, Angelegenheiten zuordnen. Inwieweit mhm. wirken solche monotheistischen Religionen, die ja schon so ein Step forward sind in so einer religiösen Kulturentwicklung, inwieweit wirken die mäßigend auf, auf solche Hexereigeschichten ein? Ich meine, du hast ja eben schon gesagt, mhm. so in Europa war es dann so, dass zum Beispiel die, die spanische Inquisition mit maßgeblich dazu beigetragen hat, dass dieser Hexenwahnsinn irgendwo in, in sich dann auch abebte. Mhm. Inwieweit greift christliche Religion äh, da oder, oder generell äh, monotheistische Religion da mäßigend ein? Das ist eine sehr gute Frage und ich glaube, ich komme auch noch mal jenseits von äh, Podcast äh, äh, äh, Geschichten vorbei, damit du mir gute Fragen stellst. Also das ist, das ist eine Forschungsfrage für sich. Also, ähm, Aber natürlich werde ich die auch bewegen. Dazu ist erstmal folgendes festzuhalten. Du hast ja gerade schon gesagt, eher christlich und äh, eher christlich kann ich gar nicht mal sagen. Also das, was Westafrika, so also spricht vom Afrika, Subsahara eher mhm. christlich. Ich spreche jetzt mal nur für Westafrika und insbesondere Ghana. Also du hast in vielen dieser Länder diese Nord-Süd-Trennung. Für das Beispiel Ghana und Nigeria trifft das allemal zu, dass also im Norden Muslime und im Süden eher vornehmlich Christen leben. Ich meine, in Nigeria gibt es zum Beispiel ja auch diese, diese Auseinandersetzung zwischen Islam und Christentum. Ganz richtig. Ne? Genau, also da gibt es diese furchtbare Terrororganisation Boko Haram, mhm. äh, die also Anschläge verübt auf äh, ja, Schnapsläden, aber auch auf, auf, auf, auf Kirchen äh, von Christen. Äh, aber es gibt genauso auf der anderen Seite auch die Schafmacher, äh, die also den Konflikt äh, wünschen, herbei wünschen mit, mit den Muslimen. In Ghana äh, geht es friedlich zu. Ghana steht da als das aufstrebende äh, afrikanische Land, ein, ein, ein Schwellenland, welches also irgendwie als, als, als ökonomisch als bestes äh, afrikanisches Land darstellt, äh, da steht Wie gesagt, das ist eine Darstellung, also das, ähm, äh, wenn man da ist, dann, dann, dann sieht man alles, wie das gesagt, von so. iPad bis Blähbauch vor Hunger, das findest du in einem Land. Mhm. Ähm, äh, wie wirkt die Kirche da drauf? Also das ist ganz unterschiedlich. Wir, waren, wir hatten die große Freude, also wir, mein, mein, mein, mein Kollege Leo Igwe und, und ich, dass wir bei einem ähm, Bischof, ähm, sogar Erzbischof, äh, Emeritus, äh, zu Hause waren äh, von Kumasi. Das ist so in, in, in der Mitte des Landes äh, die Hauptstadt äh, der Ashanti. Und ähm, äh, dann haben wir ihn gefragt... Wie sieht denn aus mit der Hexerei? Und da hat er ganz andere Meinungen als so manch ein evangelikaler oder, oder pfingstlicher Pfingstlerprediger, pentekostaler Prediger. Also eine, eine der Richtungen, der, ich würde jetzt aus unserer Sicht sagen, wenn man Landeskirche, evangelische Landeskirche kennt, schon eher eine radikale Richtung in, in der Spielarten, Spielarten des Christentums, die also auf der Bühne stehen und gegen die Hexerei predigen. Das hatten wir in Accra. Ich stand da so eine wunderschöne Bühne mit Profimusikern und, und, und, und Videoübertragungen des Predigers auf die Leinwand. Ein Teil einer Kirche. Und der also dann nach fünf Minuten in der Predigt zu dem Punkt kam, shoot the witch. Ja? Töte die, die dir deine Reward, also deine Belohnung vor Gott nehmen. Ganz anders, wie gesagt, der katholische Erzbischof oder der ehemalige Erzbischof von Kumasi, der eine ganz andere Meinung dazu hat. Also so viele Spielarten des Christentums, wie du findest, so viele Meinungen findest du auch. Mhm. Du hast noch einen wichtigen Punkt gesagt, also das sind eher traditionelle äh, Religionen. Also wenn man diesen, diesen Begriff der sogenannten Traditional African Religions äh, nehmen würde, äh, dann würde man äh, behaupten, dass also dort vor allem die Hexerei eine Rolle spielt. Also man kann, da bin ich ziemlich sicher sagen, dass die, das Konzept dessen, was wir Hexe nennen, dass es zumindest eine Entsprechung da in vielen afrikanischen Kulturen gegeben hat, bevor Europäer da waren. Mhm. Und was bei einigen evangelischen Kirchen, ähm, pardon, protestantischen Kirchen und dann auch evangelikalen ähm, Pfingstkirchen, was bei einigen Pfingstkirchen, müsste man korrekt sagen, stattfindet, ist, dass sich das anschließt an biblische Diskurse. Da gibt es die Hexe von Endor, da gibt es den Satz, du sollst die Hexe nicht leben lassen, wonach auch sich der Martin Luther genannt, äh, ge, ge, ge, gerichtet hat. Nicht? Also, das heißt, es wird sich aus, aus dieser äh, christlichen ähm, ähm, Kulturumgebung das rausgepickt, was zum, eigentlich, äh, zum eigenen ähm, äh, afrikanisch-kulturellen Hintergrund dann passt. Also ich glaube, das könnte man einigermaßen so sagen, das, ist, das wäre das wäre so ein Beispiel, mit dem wir es recht oft zu tun haben. Und mit der Bibel kannst du ja alles alles, äh, alles genau und, das, und das Gegenteil ja. davon wieder belegen. Ne? Genau, also du findest halt auch äh, dann wiederum auch vor allem in Diskursen der mittelalterlichen Theologie, dass also Hexerei, äh, dass das dummes Zeug ist, dass das dass das, dass das nicht gibt. Der Mensch ist nicht durch den Teufel über Gott befügt, äh, befähigt zu zaubern. Da gab es ein Konzil. Und das wurde, das wurde entschieden. Und dann erst mit Thomas von Aquin, den wir eigentlich ja auch für ganz viele andere Sachen schätzen, wurde tatsächlich die Idee formuliert, dass also theologisch es doch möglich wäre, dass der Teufel den Menschen in irgendeiner Weise beeinflusst, auf das er doch magisch reagieren könnte. Hm. Und so konträre Meinungen findest du natürlich auch in Afrika. Ich würde sagen, dass in den katholischen Kirchen Ghanas zumindest ist keine große Rolle spielt eher die Vorstellung ist da gibt es evangelikale ich sage immer evangelikale sag also Pfingstkirchen ähm, äh, Prediger die also ähm, jetzt genau auf diesen Zug aufspringen an vorherrschende oder Ideen die immer schon da gewesen sind in den Kulturen auf, anknüpfen und die Hexen verurteilen und die Hexen benennen während das bei einem katholischen Priester nicht der Fall ist ohne die jetzt zu verurteilen, ich kenne wiederum auch Gegenbeispiele, hm. dass also evangelikale Prediger von anderen Kirchen sagen, was für ein dummes Zeug dieser Hexenglaube, das hat überhaupt nichts mit Jesus zu tun, das hat überhaupt nichts mit der Bibel zu tun. Und dann gibt es in Nigeria Beispiele für äh, Bischöfe der katholischen Kirche ähm, oder die sich dazu gehörig fühlen, die also ähm, Exorzismen an Kinderhexen durchführen. Wie sieht dein Forschungsalltag aus? Du warst jetzt in Ghana, wie lange im letzten Jahr? Also für, für Ethnologen ganz unglaublich kurz, also einen Monat. Viele, viele meiner Kommilitonen, die, die habe ich das Gefühl, wohnen ihre ganze Dissertation über in Afrika. Also es war ein Monat, in dem wir einmal das ganze Land erkundet haben. Also wir sind einmal durchgefahren, das mhm. könnte man sagen, und zwar ähm, haben wir uns im Süden äh, uns getroffen ähm, und sind dann gleich äh, nach einigen Tagen in den Norden gefahren, um uns diese Hexencamps anzugucken. Also wir sind zur größeren Stadt im Norden, das Tamale, äh, gefahren und haben dann in der Umgebung äh, die Hexencamps besucht. Ich habe leider nur eins besuchen können, weil ich war krank, die anderen Male. Äh, das Essen hat mich nicht so gut bekommen. Äh, ich war in Gambaga. Das ist auch, also wenn, wenn man eingibt bei Google Gambaga BBC, dann findet man eine tolle oder eine Einstiegsdokumentation darüber. Das ist eines dieser sogenannten Hexencamps, Refugien letztendlich. Ja, und wie sieht der Alltag aus? Chaotisch, weil ich nicht weiß, wie man forscht. Ich kenne mich in der Bibliothek aus. Also wenn du mir sagst, du willst ein bestimmtes Buch haben, das kann ich dir besorgen. Ähm, in die Rolle des Forschers muss ich reinwachsen. Was für, ein, was für ein Konzept liegt dem, was du machst zugrunde? Also wie, wie gehst du zu Werke? Also ich habe ja verschiedene Schritte in der Arbeit zu erledigen. Also eine Dissertation fängt ja eigentlich damit an, dass man seine, seine, seine Kernfrage formuliert, dass man seine oder Forschungsfrage und dass man dann äh, sagt, wie man es also erledigen möchte, dass man dann also in den folgenden Kapiteln erstmal so die, den, den, den Forschungsstand darstellt. Also mhm. gleich als allererstes musst du hergehen und irgendwie alles lesen, was sich über Hexen in Afrika, was also ein, wie soll ich mal sagen, eine Kerbe in der Forschungsgeschichte hinterlassen mhm. hat, was einen Impact hatte. Und äh, wenn du das zusammengefasst hast ähm, äh, und dann deine eigene Kernfrage weiterverfolgst, was du eigentlich wirklich wissen willst. Die bei dir ist, wie konzeptualisiert sich Hexerei? Ja, das ist eigentlich, das ist, jeder der promoviert oder zu Uni gegangen ist, wird wissen, das ist eine sehr breite Frage. Äh, das ist noch nicht wirklich eine, eine Kernfrage. Ich arbeite auch noch daran. Also es zielt letztlich aber schon auf das ab, was, was, was du jetzt gerade wiederholt hast. Konzeptualisieren meint in dem Fall, was macht eine Hexe zu einer Hexe und was kann sie tun und was kann man gegen sie unternehmen. Was findet bei dir im Kopf statt? Mhm. Ich bin der Überzeugung, dass, dass ich nicht bei dir in den Kopf reingucken kann. Selbst wenn ich das machen würde, das stellen wir uns jetzt mal nicht an dir vor, sondern an irgendwie Herrn, Herrn Schulz. Herr Schulze, der denkt, dann denken wir, aha, wir sehen, der denkt, der mhm. sagt, der äußert Dinge. Gucken wir mal in seinen Kopf rein, dann sehen wir sein Gehirn. Also irgendwie erstmal so eine, so eine, so eine Ei von der, von, der, von der Stärke eines gekochten Eismasse, die irgendwie sehr, sehr bizarr aussieht. Da habe mir noch nie Gedanken drüber gemacht. Das Hirn hat die Konsistenz von einem gekochten Ei, ja. Also das habe ich mir sagen lassen. ich, Achso, noch nie ich wollte gerade sagen, ich dachte, du ja Erfahrung. <lacht> ich habe noch nie ein echtes in der Hand gehabt. Aha. Ich würde gerne. Äh. äh. Können wir morgen machen, gehen wir zu Loke, unserem Metzger nebenan sagen, wir mal Hirn. Bestimmt das, noch welches auf Lager. Also wenn es ein Schweinehirn ist, mache ich mit, ansonsten, oder Rinderhirn, aber äh, die anderen sind zu klein. Also es gibt ja die Vorstellung, dass da also jetzt die ganze Seele drin wohnt und das ganze Denken drin stattfindet. Ich denke, das ist nicht, das ist nicht der das Fall. Ist, das ist ja unser, unser westlich-neumodisches Konzept. Und das ist gar nicht mal so weit her oder auch immer, wenn du sagst, da wohnt die ganze Seele drin. Meine wohnt eher im Bauch. <lacht> auch wieder ein toller Artikel, den du mir irgendwann gezeigt hast. Das Bewusstsein im Bauch. Ja, also, ich, wir, hier, ich weiß noch, ich lang und breit aus meiner Geo-Bibliothek raussuchen musste, ne? Das Bauchhirn. Genau. Ja, ich war also, begeistert. Ja. Das war mit einer auch, auch einer von diesen Gedanken, diesen Kritiken an diesem. Gerade was du als so westeuropäisches Bild dargestellt hast, nämlich die Vorstellung, dass wir, wenn wir dieses Gehirn, also dieses Organ, dieses Konglomerat von, von, von, von, von Verbindungen richtig verstehen, dass wir dann also den ganzen Menschen verstehen. Also wie dem auch sei, wenn ich jetzt Herrn Schulze den Kopf aufmache, dann ist er, weil ich wahrscheinlich schlechter Neurochirurg bin, nicht nur tot, sondern <lacht> ich finde noch nicht mal seine Gedanken. Da kann ja. ich lange drin wühlen, die werde ich nicht finden. Ja. Und ich finde ganz sicherlich noch seine Ideen zu bestimmten Dingen also was mache ich? Ich gucke mir seine Sprache an. Und das will meine, will meine Dissertation letztendlich machen. Also sie sagt, wir können nicht direkt in den Kopf gucken. Also eine, eine, eine, eine, eine kognitionswissenschaftliche Religionswissenschaft kann nicht daran bestehen, Neurowissenschaft zu betreiben. Weil wir immer nur ähm, letztendlich äh, Neurone oder, oder, oder Systeme, äh, Areale miteinander kommunizieren, sehen, äh, wo wir noch nicht mal wirklich wissen, wie die kommunizieren. Also da kann ich gleich in eine Buchempfehlung loslassen. Lassen alle die Leute, die glauben, dass wenn man nur das Gehirn richtig erforscht, dass man dann also den Menschen versteht, die können sich heilen lassen. Da sollen sie lesen, kann das Gehirn das Gehirn verstehen? Das ist von Eckholt erschienen im Karl Auer Verlag. Aber das hat er, glaube ich, auch nur von so einem italienischen Neurologen geklaut, der, glaube ich, sagte, ähm, äh, äh, wenn das Hirn ähm, komplex genug, nee. Wenn das Hirn einfach genug wäre, mhm. dass wir es verstehen könnten, wären wir zu blöd, es genau. zu verstehen. Genau. Sind, ne? Das ist eine herrliche. Das ist das, ist, das ist eine herrliche. Ist das eine Paradoxie oder ich weiß nicht ja, den Begriff dafür. Paradoxon ja. Genau also äh, dem wir können nie folgen also egal wie, wie egal wie wie dumm unser Gehirn organisiert wäre wir wären immer dümmer es verstehen zu können. Also, das In der Bewusstseinsphilosophie gibt es ein ganz prominentes Buch, Buch von Colin McGinn oder auch eine, eine Haltung, das nennt sich ähm, Neo-Mysterianism -Myst oder Mysticism, also die Vorstellung, dass also wir nie schlau genug sind von Natur aus, unser eigenes Gehirn zu verstehen, das setzte auseinander auf äh, 250 Seiten oder dergleichen, das ist sehr deprimierend. Ähm, weil er lässt dabei außer, außer Acht, dass man noch ganz andere äh, wissenschaftliche äh, Ideen bemühen kann, um tatsächlich etwas zu verstehen, was in diesem Gehirn oder darüber hinaus in dem, was wir Bewusstsein, in dem, was wir Kognition nennen, stattfindet. Also, was machst du mit Herrn Schulze? Was mache ich mit Herrn Schulze? Ich frage Herrn Schulze. Beispielsweise frage ich Herrn Schulze, woran denken Sie denn, wenn Sie das Wort Hexe hören, wenn Sie das Wort äh, Hexerei hören, wenn Sie das Wort äh, Fliegenpilz hören, schwarzer Rabe oder Hund? Und dann wird Herr Schulze gebeten, das aufzuschreiben. Da kriegt er nur 30 Sekunden, damit nämlich nicht der korrigierende Teil in Herrn Schulze wach wird und mir meine Ergebnisse versaut, sondern ich will wissen, was ist der direkte Impuls bei Herrn Schulze, diese Dinge zu benennen und diese Dinge zu hierarchisieren. Und dann werden Prototypen erstellt. Also ähm, das mache ich ja nicht nur mit Herrn Schulze, sondern das mache ich auch mit äh, ganz Müller vielen anderen, Herrn Müller Herr und Herrn Mayer und dann nochmal äh, so vielen Leuten. Ähm, also letztendlich Wäre ein Sample, wären so ungefähr 50 Leute, mhm. äh, die ich frage. Ähm, und dann frage ich nochmal 50 Leute und nochmal 50 Leute nochmal 50 Leute nochmal 50 Leute, innerhalb äh, der Sprachen, die ich dort vorfinde. Das heißt Englisch und äh, beispielsweise Twi, das ist eine Sprache, die in Südghana gesprochen wird, oder Ga. Und äh, dann schaue ich mir über die Sprachgrenzen an, was antworten eigentlich die Leute da drauf. Dann musst du aber auch du selber schon ein Konzept davon haben, was die für ein Konzept haben können, weil du kannst sie nicht nach Fliegenpilze fragen oder nach schwarzen Haben. Hervorragend. Das ist ja unser Konzept von der genau. zwei. Wo kriege ich das her? Wie ich sagte, habe ich ja die Arbeit gerade begonnen, den empirischen Teil. Und äh, der zielt vor allem darauf ab, die äh, Diskurse anzugehen. Das heißt, ich habe alles, was ich in den Medien. Äh, äh, nein, das habe ich noch nicht gemacht, aber ich bin dabei, was ich in den Medien, die online verfügbar sind, ohne dass ich einen teuren Flug mit einer Forschungsreise dort äh, ausgeben muss, sondern erstmal wirklich mich auf das fokussiere, was ich online finden kann, ähm, zu sammeln und zu gucken, was passiert, wenn ich das Wort Witchcraft eingebe bei mhm. einer berühmten ghanaischen Zeitung nicht, oder Online-Zeitung und, äh, und noch vielen anderen. Dann finde ich Artikel. Und daraus baue ich ähm, mir ein Netzwerk aus Begriffen, aus Metaphern, ähm, aus Kontexten. Sag mal, machst du dir eigentlich gerade da deinen persönlichen Frieden mit der Linguistik? Also, das ist, ja, Moment mal. Das ist, ganz, das ist ganz hervorragend. Herr Theologe, das ist ja li linguistische Herangehensweisen, oder? Genau, also, ähm, diese Arbeit versöhnigt mich mit meinem eigenen Studium und das, das, das ist, äh, oder versöhnigt mich beziehungsweise sie holt das wieder, was ich in der Linguistik wirklich spannend gefunden habe und das ist deswegen also da, eine ganz runde Sache für mich selber. Ich hoffe, das finden die Prüfer äh, hinterher genauso und ich kann das auch so verteidigen, aber ähm, in der Tat, also das ist für mich ähm, genau der Schluss, also die sozusagen die Linguistik reicht äh, über die Diskursanalyse, über die, die Metapherentheorie, über die kognitive Linguistik, reicht sie sozusagen der, der Religionswissenschaft die Hand und sagt, komm, wir machen es zusammen, versuchen es zusammen. Weil zu es so gesehen wird, ist die Linguistik dann nicht mehr dein Ding an sich, sondern das ist, dein, das ist dann dein Skalpell, dein Werkzeug, dein. Genau, ganz richtig. also... Ich gehe also kognitiv-linguistisch vor. Dein Nebenfach jetzt endlich. <lacht> genau, also das, was, was, was wobei ich es nicht so stiefmütterlich behandeln sollte. Äh. <lacht> genau, ja. Und ähm, wie sind so die Perspektiven so vom, vom Zeitablauf her? Du bist jetzt quasi im ersten Jahr eigentlich, ne? Mhm. Auf wie viele Jahre ist die ganze Geschichte angelegt? Auf dreien auch wieder? Ja, genau. Ja. Und dann hat man irgendwie vielleicht die Hoffnung auf noch eine Verlängerung, wenn man sie braucht. Ich werde sicherlich nicht schneller fertig werden. Was sind deine Pläne für 2014? Geht es wieder nach Ghana? Wie viele Aufenthalte sind da vorgesehen? Ja, Also erstmal geht es äh, hoffentlich im Laufe des Jahres nach Oslo zu ähm, einem meiner Mentoren. Also nicht der, nicht der Doktorvater, sondern ähm, jemand, der mich auch noch betreut. Von einer, mhm. von einer ganz besonderen Perspektive, nämlich der Cognitive Science of Religion Perspektive. Ende des Jahres ist angedacht, tatsächlich noch einen Forschungsaufenthalt in Ghana zu machen oder dann eben nächstes Jahr im Frühjahr, das heißt also auch dann zur Dry Season, mhm. also wo es besonders heiß ist und dann mache ich das, was ich mit Herrn Schulze und Herrn Müller und Herrn Mayer gemacht habe. Dann mhm. frage ich die Leute wirklich und wie du genau richtig erkannt hast, woher weißt du denn, was du die fragst, das weiß ich aus dem, was ich jetzt bis dahin hoffentlich erarbeiten werde. Mhm. Mhm. Was treibt dich daran? Zum einen ist das ähm, meine alte Frage. Warum, warum glauben Leute das? Warum funktioniert das? Warum stehen hier Objekte, die äh, Milliarden äh, von, äh, von Euro oder äh, D-Mark oder Dollar oder was für also Goldkisten verschlungen haben? Äh, diese unglaublich schweren Teile. Nicht? Also Ich meine jetzt so hier auch eine Kathedrale, wunderbar mhm. ein eine ganz schöne habt ihr hier mit diesen drei Hasen, das Hasenfenster, ganz berühmt. Warum steht so ein Ding da? Wie kann das sein, dass jemand, weil er meint, dass es irgendetwas gibt, was er mir noch nicht mal zeigen kann, ihn dazu bringt, ja, also ähm, eine Religion anzunehmen, zu etwas dazugehören, eine sogar wirtschaftlich relevante Einheit zu bilden äh, auch noch so erfolgreich wie die Kirche? Was bringt die Leute dazu? Das ist die Kernfrage. Und ich hoffe, dass ich mit dieser Arbeit, am Beispiel der Hexen in Afrika, einen Beitrag liefern kann, dazu, das von einer anderen Perspektive zu verstehen, als jetzt äh, das soziologisch anzugehen oder äh, durch Interviews. Äh, die, also, das wäre soziologisch, äh, das könnte ein Beispiel sein, ne, dass man die Leute interviewt. Warum macht er das? Ich glaube, dass unser, unser Denken, unser Fühlen, unser Handeln, determiniert ist aus unserer Biologie. Nicht ausschließlich. Ich glaube, dass Kultur eine große Rolle spielt. Aber genau welche Rolle spielt denn Kultur? Welche Rolle spielt Biologie? Die gute alte Nature-Nurture-Debatte. Was ist, was ist Natur? Und was ist sozusagen angefüttert? Also was ist das, was ich irgendwie erst lernen muss? Hm. Ja. Und das in Bezug auf Religion, das herauszubekommen, dazu einen Beitrag zu leisten, einen kleinen, bescheidenen, das finde ich eine unheimlich inspirierende Sache. Idris, ich danke dir. Ich danke dir. Wunderbar. Wenn ihr Fragen dazu habt oder äh, Idris äh, noch äh, Hinweise zur Hexerei geben wollt, was ihr vielleicht selber wisst oder ihr kommentieren wollt, könnt ihr das wie immer ähm, auf der Website branco chanakde unter der jeweiligen Episode. Oder schreibt uns einfach eine E-Mail an äh, mail at chanakde Wir danken für eure Aufmerksamkeit und freuen uns schon aufs nächste Mal. Tschüss. Würdest du noch Tschüss sagen? Tschüss. <lacht> das kommt in die Outtakes. Ah, das kommt bestimmt in die Outtakes. <lacht>